Wir sind in vieler Hinsicht eine Partei für Frauen und darauf sind wir stolz. Und dennoch ähm, haben wir im Landesverband Berlin in den letzten Monaten einige Diskussionen geführt, die uns eben schon gezeigt haben, da gibt es auch noch für uns noch viele offene Fragen und viel Entwicklungsbedarf. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber heute mit dir, Katrin, sprechen können. Ich bin Bettina Jarasch, die Landesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen Berlin. Der Abend wird so ablaufen, dass zunächst Katrin Göring-Eckert und ich dass, dass ich einige äh, Fragen an Katrin zunächst stelle und dass wir dann drei weitere Frauen hier zu uns nach vorne bitten, die praktisch, die wir um eine Intervention von außen, also die wir bewusst um die, um die Perspektive, um den Blick von außen gebeten haben. Das sind Katja von dabei, die ist hier letztendlich die Hausherrin. Sie ist die Geschäftsführerin der Weiberwirtschaft, promovierte Kunsthistorikerin, Preisträgerin. Perspektive, Selbstständigkeit und Gründerinnen. Ähm, Blick Also ihre Kommentare abgeben. Neben ihr Antje Schmelcher, sie ist freie Journalistin, unter anderem bei der FAZ und FAS und schreibt derzeit ein Buch zum Thema Mütter in unserer Gesellschaft und ich nehme an, Frau Schmelchers Perspektive ist unter anderem die Frage Wahlfreiheit für alle Frauen, Fragezeichen und wie geht es eigentlich Müttern in unserer Gesellschaft und als dritte... Ähm, auf dem freien Stuhl, aber sie, ist, sie sitzt hier an der Seite, Genau. <lacht> Hannelore Buhls, mittlerweile die Vorsitzende des Deutschen Frauenrats und ähm, die ehemalige Leiterin der Abteilung Frauenpolitik beim Verdi-Bundesvorstand. Und sie wird auf unsere grüne Programmatik einen Blick aus Sicht quasi der organisierten Frauenlobby, wenn man so will, <lacht> der Chef-Frauenlobbyistin, ähm, werfen. Gerne auch kritisch, dazu sind wir heute hier. Wir wollen gemeinsam weiterkommen. Und ich habe noch, und danach werden wir die Diskussion fürs Publikum öffnen und ich sage noch zwei Dinge an. Ähm, nach etwa eineinhalb Stunden spätestens wollen wir dann den Teil hier beenden und es ist hier im Garten, wird es dann Getränke und was zu essen für alle begeben und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch da bleiben würdet und in diesem, an diesem schönen Abend noch ein bisschen Gespräche vertiefen würdet da draußen im Garten für alle, die das machen können und ich habe eine Ansage zu machen, wie diese Veranstaltung, äh, wir filmen die heute mit einem Livestream, den wir auch ins Netz stellen. Und insofern würde ich darum bitten, wenn es jemanden gibt, der damit ein Problem hat und der auf gar keinen Fall irgendwie auf dem Bild auftauchen will, ein Zeichen zu geben. Die beiden Herren da hinten, Sebastian und Bernd, hinten auf einem Stativ, die sind dafür verantwortlich. Und insofern geben Sie bitte einfach ein Zeichen, wenn Sie auf gar keinen Fall gefilmt werden wollen. Vielen Dank. Die NSA ist aber nicht dahinter. <lacht> ja, ich habe schon ein paar Stichworte genannt, wie wir eigentlich auf dieses Thema, wie wir auf dieses Thema kommen. Ähm, wir haben auch schon einige Veranstaltungen zu dem Thema gemacht, und zwar unter dem Obertitel KKK. Kinder, Karriere, Kapitalismus, die drei neuen K der Frauen, also von Kinderküche Kirche zu Kinder, Karriere, Kapitalismus als dem neuen Korsett der Frauen mit Fragezeichen, selbstverständlich. Und das war spannende Veranstaltung. Ich will einfach ein, zwei Dinge vorher schon mal zusammenfassen, damit alle den Anschluss haben, die jetzt hier zum, zum ersten Mal sind. Bei der letzten, vorletzten Veranstaltung war sehr schön deutlich, dass wir einfach festgestellt haben, wir müssen gemeinsam Üben zu sagen, Vereinbarkeit funktioniert nicht, Vereinbarkeit funktioniert nicht, Vereinbarkeit funktioniert nicht. Das war eine Erkenntnis, die ähm, einfach ein Stück weit in Frage stellt, dass die heute, was so ein bisschen das Leitbild ist der heutigen erfolgreichen Frau ist, die eben alles gleichzeitig schafft, die also eine Karriere schafft, eine Vollzeiterwerbstätigkeit schafft, nebenbei womöglich Kinder erzieht, dabei noch schön aussieht und jugendlich bis ins hohe Alter und so weiter, die das also alles locker unter einen Hut bekommt. Und ähm, ähm, unser Eindruck war, diese Perspektive, die natürlich jetzt eine von Müttern vor allem ist, die hat aber eine sehr, die hat eine, das ist eine kritische Perspektive, die insgesamt, die also über die Situation von, von Eltern und Müttern weit hinausgeht, ähm, die wir aber bewusst jetzt aus der Perspektive von Müttern reingebracht haben und die auch insgesamt ein Stück weit unsere Arbeitswelt infrage stellt. Und damit bin ich jetzt auch schon bei dem Thema Top-Girl-Feminismus. Denn ähm, ein Stück weit haben wir den Eindruck, dass es in den letzten Jahren, dass es in den letzten Jahren so eine Tendenz gibt, dass, wir alles dass, dass alles dafür getan wird, von Unternehmen, von Medien, aber eben ein Stück weit auch von der Politik, um Frauen für den Arbeitsmarkt fit zu machen, sozusagen um Frauen möglichst rund um die Uhr verfügbar für den Arbeitsmarkt zu machen. Mit anderen Worten, eine sehr arbeitgeberfreundliche Politik, wenn man so will. Aber, ähm, sehr viel mehr aus dem Blick gerät, dass sich eigentlich die Arbeitswelt verändern müsste, um für die Menschen passend zu sein. So, Soweit ist ungefähr unser Diskussionsstand im Landesverband Berlin. Und Top-Girl-Feminismus, das ist ja ein Schlagwort, das kommt ähm, von, einer, von, einer britischen, von einer britischen Schriftstellerin, die ein böses Buch über Postfeminismus geschrieben hat, Angel äh, Angela McGrawby, und ihre These ist, dass praktisch dass es heutzutage einen neuen Gesellschaftsvertrag gibt, der den Frauen angeboten wird. Ihr könnt Beruf, Konsum, Karriere, Sex vereinbaren, sozusagen. Es gibt Erfolgs- und Karriereoptionen auch für Frauen. Gegenbedingungen, ihr braucht bitte nicht mehr das System infrage stellen. Denn es ist ja für Frauen heutzutage alles möglich geworden. Sie können erfolgreich sein. Der Rest ist Verhandlungs- und Aushandlungssache. Und, keine, und bitte verzichtet also auf die kritische und feministische Perspektive. Und... Ähm, das hat mich sofort erinnert, ehrlich gesagt, an das Buch unserer geschätzten Frauen- und Familienministerin Schröder. Danke, emanzipiert sind wir selber. Das aus meiner Sicht, soweit ich das wahrgenommen habe, genau diese These ein Stück weit vertritt. Und das hat, glaube ich, auch für Empörung damals gesorgt. Ähm, denn letztendlich ist die These, Frauen können heutzutage Erfolg haben. Der Rest ist Verhandlungssache mit ihrem Arbeitgeber, wenn es noch Probleme gibt. Und alle, die da noch mehr fordern, sind irgendwelche Lesbischen Manns, Weiber oder sonst was verhärmten Feministinnen und ähm, <lacht> sollen praktisch diese, diese jungen, schicken Postfeministinnen verschonen. Soweit. Und ähm, die vorsichtige Frage, die ich aber heute die Frage stellen möchte, ist: ähm, Wie sieht es bei uns selber aus? Also, wie, wie sieht es bei uns selber aus mit unserem, ja, mit unserem, mit, mit unserem Wunsch letztendlich? Die Frauen zu einer Karriere und zu, vor allem zu einer eigenständigen Existenzsicherung zu helfen, zu verhelfen. Inwiefern gibt es da die Gefahr, dass wir so eine Tendenz unterstützen, ob wir es wollen oder nicht? Und das soll ich jetzt in einem Satz sagen. Nein. Ich es <lacht> genauso viele verwenden. Also, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass wir sozusagen auch Opfer unseres eigenen Erfolges sind. Und das meine ich erstmal positiv. Wir haben als Grüne die Selbstverständlichkeit der Quotierung. Und ähm, wenn man sich äh, mit den Frauen von Pro Quote unterhält beispielsweise, äh, dann fragen die einen erstmal, und wie haben sie das gemacht? Und äh, dann ist immer die Antwort: Ja, das haben wir ganz am Anfang mal beschlossen. Also ich ja nicht, ich war ja damals äh, hinter der Mauer und konnte mich daran nicht beteiligen, aber ähm, das wurde beschlossen und es wurde durchgehalten. Und dann ist meistens die nächste Frage, jetzt nicht von den Frauen pro Quote, aber man findet ja keine Frauen und das, das kennt, kennen wir alle äh, und schon gar keine Frauen, die kompetent genug sind und wenn man die Frauen dann findet, dann sagen sie meistens, aber diese Art von Karriere, das wollen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht Chefredakteurinnen werden, wir wollen gar nicht in die erste Reihe, weil so wollen wir nicht leben. Wir wollen nicht so leben, dass die wesentlichen Sachen beim Bier ausgehandelt werden. Wir wollen nicht so leben, dass äh, entscheidend ist, wie lange man sitzen bleibt. Wir wollen nicht so leben, dass es eigentlich immer nur um Seilschaften geht. Das ist ja das Gegenteil von Netzwerken, auch wenn es im Grunde genommen genauso klingt. Sondern wir wollen gerne verschiedene Sachen in unserem Leben unterbringen und uns nicht nur auf eins, nämlich die Karriere, konzentrieren. Und wenn man diese Diskussion führt, wenn man äh, gleichzeitig weiß, wie erfolgreich für uns die Quotierung ist, man braucht sich, ich sage das jetzt mal sozusagen aus meinem Betätigungsfeld, man braucht sich ja nur mal anzugucken, wer ist eigentlich in der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen für was zuständig. Das würde gar nicht reichen, wenn man sagt, das geht nur mit den, mit den sogenannten weichen Themen, äh, weil wir sind einfach mehr als die Männer. Das ist äh, ja ein Ergebnis der Quote. Und dass das, nicht, dass das nicht reicht und dass es dann eine Selbstverständlichkeit gibt, dass Frauen in allen Feldern sind, führt aber noch lange nicht dazu, dass es gleichzeitig die Selbstverständlichkeit gibt, anders zu arbeiten. Jetzt wird man sagen, gut, in der Politik ist es was Besonderes, aber ich glaube eben, wir sind überhaupt nicht so anders als andere, sondern unsere Arbeitswelt ist insgesamt so ausgestaltet, dass sie nicht familienfreundlich ist und punkt. Wir reden äh, den ganzen Tag von Vereinbarkeit von Familie und Beruf und meinen damit im Grunde genommen, dass es äh, organisatorisch hinzukriegen sein muss, dass man Vollzeit arbeitet, eigentlich noch ein bisschen mehr als Vollzeit, weil die Überstunde ist ja selbstverständlich und das Meeting um 17 Uhr ist selbstverständlich und die Besprechung ist selbstverständlich, die dann auch mal am Abend stattfinden muss. Und es ist natürlich auch selbstverständlich, dass man dann immer noch zwischendurch die Mails checkt und das wird man auch auf dem Spielplatz können, das kann ja nicht so das Problem sein. Das ist äh, aus meiner Sicht genauso schwer für Frauen wie für Männer, die verantwortlich sein wollen für ihre Kinder. Aber die Frauen haben immer das Gefühl, nicht immer das Gefühl, viele Frauen haben oft das Gefühl, ich will das nicht pauschalisieren, dass sie noch viel besser, noch viel verfügbarer, noch viel stärker darauf angewiesen sind, dass sie all das erfüllen, was von ihnen erwartet wird. Da sagen Männer schon eher mal, also äh, liebe Leute, jetzt habe ich aber äh, zwei Stunden, in denen ich nicht ans Telefon gehen kann, weil, und die werden beglückwünscht dafür, dass sie so verantwortungsbewusst für ihre Familie sind. Wenn die Frauen sagen, ich bin zwei Stunden nicht erreichbar, dann heißt es ja wieder typisch, ähm, auf Frauen, kann man sich eben doch nicht verlassen, weil äh, die haben Kinder oder die könnten ganz und gar welche kriegen. Das ist ja die größte Gefahr bei der Einstellung von Frauen. Und insofern äh, glaube ich, wir müssen in unserer eigenen Politik sehr darauf achten, dass wir nicht nur sagen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf heißt, äh, dass die Kinder jederzeit wegorganisiert sind, sondern es heißt eben auch eine andere Form von Zeitpolitik. Wir haben heute eine kleine Sensation erlebt. Wir hatten ja unseren Mitgliederentscheid. Projekt 39, das kann ich mir nicht merken. Wir haben ja Schlüsselprojekte in unserem äh, Wahlprogramm äh, ausgemacht, 58 Stück an der Zahl. Man konnte dreimal drei wählen äh, und hatte eine Jokerstimme. Und dann gab es in dem Bereich Moderne Gesellschaft das Ergebnis: äh, Das erste Projekt äh, war Betreuungsgeld abschaffen, Kita-Plätze einführen. Nee, das erste Projekt waren, äh, war die. Entschuldigung, waren die Rüstungsexporte, die da auch dazu gehören. Das Zweite war also die Rüstungsexporte, die wir ähm, nicht mehr wollen. Das Zweite war das Betreuungsgeld abschaffen, Kitaplätze besser ausbauen. Das Dritte war Rechtsextremismus. Und äh, nur 50 Stimmen Unterschied gab es zu dem vierten Projekt. Das heißt äh, nämlich Familien mehr Zeit geben, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle fördern. Wenn mich jetzt vorher jemand nach Prognosen gefragt hätte, hätte ich alles Mögliche gesagt, aber nicht, dass die Basis unserer Partei sagt, das ist ein sehr wichtiges Projekt. Nämlich auf Platz 4 bei Moderne Gesellschaft. Und das finde ich sehr spannend, weil das natürlich offensichtlich auch mit der Lebensrealität in unserer eigenen Partei zu tun hat und weil... Viele unserer Mitglieder das Gefühl hatten, 3.886 äh, an der Zahl. So viele Stimmen waren nämlich dafür. Das hat wahrscheinlich auch mit der Lebensrealität vieler zu tun, die erwägen, Bündnis 90 die Grünen zu wählen. Und insofern äh, stelle ich erst mal fest, das ist nicht ein Thema, was irgendwie am Rande eine Rolle spielt, äh, sondern eins, was ins Zentrum gehört und äh, auch wir reden häufig darüber, äh, wie wir Frauen möglichst verfügbarer machen für den Arbeitsmarkt. Aber über diese Frage der Familienzeiten reden wir nicht. Ich glaube übrigens auch, weil wir immer so ein bisschen die Sorge haben, dann kommen wir doch wieder in die Mutti-Gesellschaft. Aber äh, wir sind längst in was ganz anderem. Wir sind längst in einer Gesellschaft, wo eigentlich alles nur noch daran ausgerichtet ist, wie der Arbeitsmarkt funktioniert und alles andere und da geht es nicht nur um die Zeit, die man mit den Kindern hat, wenn sie wach sind, sondern um vieles andere mehr. soll keine Rolle mehr spielen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das weder einer Gesellschaft noch der, dem wirtschaftlichen Erfolg auf Dauer gut tut. Ehrlich gesagt habe ich auch das Gefühl, erfolgreiche Unternehmen wissen das inzwischen und agieren auch anders. Ein Beispiel will ich machen und damit erstmal diesen, diesen Teil abschließen, bei der Deutschen Bank jedenfalls ist es selbstverständlich, dass man im Urlaub und in der Zeit, in der man nicht am Arbeitsplatz ist, seine E-Mails nicht abrufen darf. Punkt. Mich hat es genauso überrascht, aber auch genauso erfreut wie du, wie unsere Mitglieder sich ähm, entschieden haben. Und es passt zu den Erfahrungen, die wir hier bei Veranstaltungen gemacht haben. Wir haben ja auch da bewusst... Ähm, ein Stück weit in unser eigenes Leitbild in Frage gestellt, denn auch wir propagieren sehr stark das Leitbild der, der, ähm, Exist der Karrierefrau, die ihre eigene Existenz sichern kann, die also auf jeden Fall ein existenzsicherndes Einkommen hat, möglichst Karriere macht. Lange Zeit war ja das frauenpolitische Hauptprojekt. Das hat sich jetzt geändert. Allerdings ähm, war die Quote, die Quote für Aufsichtsräte und Vorstände, und das ist natürlich, wenn man genau hinschaut, ein Projekt, das, das nur einen kleinen, kleinen Teil der Frauen erstmal Zugute kämen oder die direkt davon betroffen wären. Und ähm, insofern, insofern muss auch ich sagen, war ich ganz überrascht, als wir unsere eigene Programmatik quergebürstet und auf solche, auf solche Probleme, auf solche Lebensrealitäten verwiesen haben, dass es tatsächlich so ist, dass es einfach eine wunde Stelle getroffen hat bei ganz unterschiedlichen Menschen, die da waren. Also das kann ich nur, das kann ich nur bestätigen. Insofern ermutigt uns, das eher in diese Richtung in diese Richtung weiterzugehen. Wir haben dann bei der letzten Veranstaltung, sind wir einen Schritt weitergegangen und haben diskutiert, ähm, dass wir eigentlich, um genau das, um diese Lebenszeit wieder zu schaffen, die Zeit mit der Familie, aber ich denke auch weiter, ich war auch bei einem großen Demografiekongress, wo es um die älter werdende, ähm, den demografischen Wandel und die alternde Gesellschaft geht, also auch aus der Perspektive von älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmern, die diesen Druck gar nicht mehr aushalten, dieses rund um die Uhr fit und verfügbar sein und, und so weiter. Also, oder auch aus der Perspektive von Leuten, wie wir es hier sind, die vielleicht neben ihrem Beruf sich auch noch politisch oder sozial engagieren und gesellschaftlich sinnvolle Dinge tun wollen. Also aus all diesen Perspektiven zusammengenommen sind wir letztendlich zu dem Fazit gekommen, ob wir nicht die Verteilung, ob der eigentliche Kern sozusagen, äh, nicht die Verteilung von Arbeit in unserer Gesellschaft ist. Und da geht es natürlich um die Frage der Verteilung von Arbeit zwischen den Geschlechtern. Nach wie vor, es, es ändern sich Dinge und ich weiß, dass auch hier einige der modernen Väter oder künftigen modernen Väter sitzen. Aber ähm, es ist nach wie vor so, dass der Hauptteil der Fürsorge und Familienarbeit von den Frauen eben zusätzlich dann geleistet wird. Oder Frauen in Teilzeitarbeit sind, um in prekärer Teilzeitarbeit wohl gemerkt, also in Minijobs oder so, ähm, weil, sie mehr nicht hin, weil sie mehr nicht hinbekommen oder natürlich nach Babypausen nicht mehr reinkommen. Aber eben auch die Verteilung von Arbeit zwischen denen, die drin sind und oft mehr arbeiten, als sie es vielleicht wollen, aus all den Gründen, die ich gerade ausgeführt habe, und denen, die draußen bleiben. Und ähm, insofern ist das für mich, das wäre, siehst, siehst du das als unsere Spitzenkandidatin, dass das auch ein Thema ist, ein Thema für die Grünen, wie wir Arbeit anders verteilen und es sieht es tatsächlich gleichmäßiger verteilen in der Gesellschaft und zwischen den Menschen. Also ich will erstmal mal dagegen halten äh, bei der Aussage, dass äh, mit der Quote ist jetzt nicht mehr so ganz weit vorn. Weil ich glaube, dass die äh, Einführung der Quote in Aufsichtsräten ein nach wie vor ganz wichtiges, zentrales, auch nicht nur symbolisches Thema in der Frauenpolitik ist und bleibt. Und du hast jetzt wahrscheinlich nur gemeint, dass es in den Projekten jetzt nicht nach vorn äh, gewotet worden ist, bei den, bei den Schwerpunkten. Aber ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Also nicht unterschätzen, weil das... Äh, eine der Fragen ist, die, glaube ich, auch viele andere ermutigt. Also wenn man oben anfängt, dann heißt es ja auch, es gibt die Chance, nicht an irgendeiner Stelle hängen zu bleiben. Wenn man oben anfängt, heißt es auch, die Männer in den Aufsichtsräten müssen tatsächlich sich Gedanken darüber machen oder in den Vorständen müssen tatsächlich sich Gedanken darüber machen, wer sind eigentlich die Frauen, die wir hier hinbekommen können. Und werden auch anders auf Kompetenzen von Frauen schauen und möglicherweise dann auch mal die Frage gestellt bekommen, ob die Art und Weise, wie solche Gremien arbeiten, eigentlich heute noch zeitgemäß und richtig ist. Und deswegen würde ich sagen, lass uns das nicht abwählen, sozusagen, sondern wir brauchen auf jeden Fall beides. Und wenn wir über die, über die Frage reden, wie kann man Arbeit anders verteilen, wie kann man Arbeitszeiten besser organisieren, dann würde ich sagen, das kann natürlich ganz schnell abgleiten in ein relativ elitäres Thema. Also das eine, der eine Hinderungsgrund in der Aufteilung der Arbeit und der Arbeitszeiten innerhalb der Familie ist natürlich, dass Frauen nach wie vor durchschnittlich 22 Prozent weniger verdienen als Männer. Und das mag, ja, mag Familien gehen, wo man das relativ frei entscheiden kann weil es da nicht so drauf ankommt, weil die Einkommen insgesamt so hoch sind, dass man sich das leisten kann. Bei den allermeisten ist es aber so, dass man äh, darauf gucken muss, wie kann eigentlich das Familieneinkommen insgesamt gewährleistet werden. Und dann wird man nicht sagen, dann bleibt halt derjenige äh, zu Hause, der eigentlich deutlich mehr zum Familieneinkommen beisteuern kann als die andere. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich viele Familien haben in Deutschland, wo äh, die einfach schlicht und ergreifend darauf angewiesen sind, dass beide voll arbeiten. Und äh, wenn wir dann äh, so ähm, ja, gemütlich, wie wir hier sitzen, darüber sprechen, äh, dass, dass man vielleicht Arbeit anders verteilen muss, dann heißt es zunächst mal auch, eigentlich, wie sind eigentlich die Löhne in Deutschland beschaffen? Und wir wissen um den Unterschied zwischen Frauen und Männern, wir wissen aber auch um den riesigen Niedriglohnbereich, der gerade, bei dem gerade junge Frauen in hohem Ausmaß von betroffen sind, junge Männer auch, aber gerade junge Frauen, die sollen mobil sein, die sollen bereit sein, für verdammt wenig Geld zu arbeiten, für manchmal, wenn sie, wenn sie ein abgeschlossenes Studium haben, für Jobs, die man nicht als mehr bezeichnen kann, als irgendwie ein besseres Praktikum, was die Bezahlung angeht, was die Erwartung an die Stelle angeht, aber eigentlich an eine, die selbstverständlich mit einem Hochschulabschluss nur bekleidet werden kann. Also insofern, das ist auch eine Frage von Lohnpolitik. Das ist eine Frage, die wir selbstverständlich an Arbeitgeber und Gewerkschaften stellen müssen. Aber zunächst mal muss man, glaube ich, auch so eine absolute Untergrenze einführen. Damit meine ich nicht die Lohnuntergrenze von Schwarz-Gelb, sondern ich meine den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Das, ich glaube, dass auch auf dieser Grundlage dann erst ganz anders über tarifliche Vereinbarungen geredet werden kann und deswegen nochmal, wenn man über andere Verteilung von Arbeit, über Teilzeitmöglichkeiten redet, dann hat es zwei Voraussetzungen, nämlich die Lohnangleichung zwischen Frauen und Männern und auch, dass man tatsächlich so viel verdient, dass man den Lebensunterhalt dann auch gemeinsam für die Familie sichern kann, auch wenn möglicherweise beide in Teilzeit arbeiten. Das heißt, wenn man über, die andere, über eine andere Verteilung von Arbeit spricht, dann muss man genau genommen auch über eine andere Verteilung von Arbeitseinkommen sprechen. Ja, ja definitiv. Also ich meine, das ist jetzt nichts, so, was man staatlich verordnen kann. Darum geht es ja nicht. Aber dass, dass man Lohngleichheit durch ein Gesetz herstellen kann, ist das eine. Völlig klar und selbstverständlich. Und dass man bei der eigenständigen Absicherung von Frauen auch weiterkommt, wenn nicht nur klar ist, es gibt eine Garantierente im Alter, davon sind ja vor allem, also von Altersarmut, sind ja vor allem Frauen in Klammern in Westdeutschland betroffen, wenn man sich mal anschaut, worauf das in den nächsten 20 Jahren hinausläuft. Aber dazu gehört eben auch, dass man überhaupt mal einen Lohn hat, von dem man leben kann und von dem man dann ein Mindestmaß an Altersvorsorge auch gewährleisten kann. Es bringt mich zum, zu dem zweiten Komplex, den ich ansprechen wollte, bevor wir dann um die... Interventionen von außen bitten. Und zwar ist das das ganze Stichwort äh, Wahlfreiheit. Welche Rollenbilder vermitteln wir eigentlich? Ähm, wir, wir, ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen, dass wir, dass wir ja sehr stark äh, auf, die auf jeden Fall berufstätige und zwar Vollzeiterwerbstätige Karrierefrau als unser Leitbild setzen. Nicht explizit, aber das ist das, was wir implizit vermitteln, sodass man schon böse fragen könnte, ob eigentlich nur eine arbeitende Mutter eine gute Mutter ist. Und die Frage, die sich stellt, ist tatsächlich, wie gehen wir mit Menschen um, nicht nur Frauen, aber in dem Fall jetzt eben Frauen, die tatsächlich anders leben, anders leben wollen, etwas anderes wählen wollen, als das, was wir aus guten Gründen, weil wir nämlich wissen, dass viele, dass das Modell nicht mehr funktioniert, weil wir wissen, dass die den Frauen Altersarmut droht. Ich sage das jetzt hier trotzdem mal, dass es Frauen gibt, die womöglich andere Lebensentscheidungen getroffen haben oder treffen. Und ähm, wir hatten, ja, insofern, wir kämpfen zu Recht gegen das äh, Betreuungsgeld. Das hat es übrigens auch geschafft, bei den Schlüsselprojekten auf einen der Top-Plätze zu kommen, dass wir das auf jeden Fall abschaffen wollen. Aber ich habe mich zum Beispiel immer ein bisschen dran, bin immer drüber gestolpert, wenn wir dann von der Herdprämie gesprochen haben, weil ich eben schon seit Jahren dann Anrufe bekomme von Bürgerinnen, die sagen, eher aus dem Süden der Republik, aber dennoch, auch für die sind wir da, die dann sagen, äh, aber Entschuldigung, ich habe drei Kinder großgezogen und da konnte ich nicht mehr arbeiten und ihr erkennt meine Lebensleistung nicht an und so weiter und so fort. Und die Frage ist ein Stück weit, wie gehen wir damit um, wenn Leute anders leben und wenn wir in diese Richtung wollen, die du zu Recht beschrieben hast, dass wir also nicht mehr wollen, dass Frauen in prekären Jobs sind und so weiter und so fort, dann wir haben ja auch eine ganze Reihe von, von Strukturveränderungen. Wir haben vor, den Rahmen zu verändern, damit Frauen nicht zu Hause bleiben, damit Frauen arbeiten, das, äh, Abschaffung. Abschmelzen des Ehegattensplittings ist ein Beispiel dafür. Das begründen wir unter anderem auch damit, dass wir sagen, wir wollen eigentlich, dass Frauen arbeiten, damit sie nicht in die Altersarmut falle, fallen und so weiter. Der Grund ist total gut. Die Frage ist nur, gehen wir da nicht ein Stück weit, manchmal den zweiten Schritt vor dem ersten, indem wir nämlich eine Leistung, die die, die Lebensform, in den Familien sich nun mal eingefunden haben, ähm, praktisch die diesen Rahmen verändert, ohne dass deswegen die Frauen schon all diese tollen Jobs vorfinden, die ihnen dann eben zum Beispiel ähm, es ermöglichen würden, wirklich ihre jetzt Existenz jetzt zu sichern oder sogar einen Teilzeitjob zu haben, um noch weiter zu gehen, einen gut bezahlten. Das ist jetzt ein bisschen eine Suggestivfrage, aber ich versuche mal, <lacht> versuch mal vorne ähm, anzufangen, beim Betreuungsgeld nämlich. Also, wer der Meinung ist, dass die Leistung von Frauen, die ein, zwei, drei Kinder erziehen, mit 100 oder 120 Euro im Monat äh, anerkannt wäre, der macht, glaube ich, auf eine Art und Weise eine Diffamierung der Leistungen dieser Frauen, die ich jedenfalls nicht akzeptieren will. Also Betreuungsgeld ist nicht Leistungsanerkennung. Das, das Zweite, ich plädiere vehement dafür, dass Wahlfreiheit erst entsteht, wenn wir tatsächlich so viele kita haben in einer Qualität, wo man nicht im Job Angst haben muss was eigentlich oder Sorge, Angst vielleicht nicht, aber Sorge haben muss, was eigentlich den ganzen Tag mit den Kindern passiert, dass man sagen kann, ich wähle tatsächlich. Ich wähle erstens, wenn dann die Kita aus, die zu meinem Kind passt und nicht die, wo ich nach 60 Bewerbungen und zwei Castings äh, möglicherweise gewonnen habe. Äh, und äh, ich kann äh, die Zeit einteilen und ich kann äh, auch tatsächlich sicher sein oder jedenfalls das Gefühl haben, dass es das, äh, gut funktioniert. Erst dann haben wir, haben wir wirklich Wahlfreiheit. Deswegen finde ich alle die dann immer sagen, ja, ihr wollt ja die Frauen zum Arbeiten verdonnern, indem ihr sagt, man braucht für alle Kita-Plätze und man schafft das Betreuungsgeld ab. Die äh, haben jedenfalls nicht verstanden, was mit Wahlfreiheit gemeint ist. Jetzt muss man natürlich auch andersrum sagen, wenn wir Wahlfreiheit proklamieren, dann müssen wir beides akzeptieren, den einen wie den anderen Weg. Jetzt würde ich aber trotzdem äh, gerne dabei bleiben, äh, zu sagen, ähm, es geht, geht nicht darum, alle dazu zu verdonnern, äh, tatsächlich Vollzeit zu arbeiten und äh, nur kurze Pausen im Erwerbsleben zu haben. Aber es geht schon darum, klarzumachen, was das für Konsequenzen hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es immer Klarheit über diese Konsequenzen gibt. Ich glaube, wir reden darüber zu wenig. Manchmal kommt mir das auch vor wie eine relativ äh, romantische Entscheidung darüber, wie man sich das Leben vorzustellen hat. Deswegen, diese Klarheit muss herrschen und zwar von Anfang an. Und dann würde ich, dann würde ich sagen, natürlich akzeptiere ich das. Es gibt ja, gibt ja häufig Frauen, die sagen, jetzt habe ich meine ersten drei Karriereschritte gemacht und bin jetzt Mitte 30 und ich finde es eigentlich ganz prima, dass ich jetzt mal ein, zwei oder drei Jahre mich mit diesem Kind beschäftige. Das akzeptiere ich, muss ich auch akzeptieren. Ich würde jetzt mal von mir selber sagen, mir ist dabei sehr langweilig geworden, weil ich dafür nicht ausgebildet bin, Bauklötze aufeinander zu bauen und dabei Spaß zu haben und Kindern auf die Art, was beizubringen ist. Aber ich würde erst mal sagen, ja, das akzeptiere ich und sage auch, rede auch nicht von Herdprämie oder, oder irgend sowas. Aber ich glaube, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist nicht, dass wir sagen... Ihr könnt gerne zu Hause bleiben oder ihr könnt gerne Vollzeit arbeiten. Das ist auch noch nicht Wahlfreiheit, sondern Wahlfreiheit ist, wenn man tatsächlich sagen kann, ja, ich möchte beides miteinander verbinden, aber zu meinen Bedingungen und nicht, hopp oder top, nicht zu den Bedingungen, die mir ein Arbeitgeber als einziges stellt. Wir haben das Recht auf Teilzeit. Wir brauchen aber auch das Recht auf Rückkehr in Vollzeit und zwar in den Job, den wir verlassen haben und nicht nur in irgendeinen. Und das gehört dann auch dazu. Also das, das ist dann äh, wieder irgendwie Politik und Gesetzgebung und so weiter. Also äh, ich glaube, es geht nicht nur um das Reden über Wahlfreiheit, wo man dann ganz schnell dabei landet, zu sagen, ja, ihr könnt auch gerne zu Hause bleiben, weil die Frage natürlich bleibt, ist man dann auch wieder bei der Unterversorgung mit Kita-Plätzen in der entsprechenden Qualität, wenn, wenn man sagt, aber wir haben ja so und so viele Frauen, die sich so entscheiden wollen und Schiebt man es am Ende dann wieder den Frauen zu, dass sie sagen müssen, ja, ich will ja eine gute Mutter sein und das bedeutet für mich, ja, ich will ja dafür sorgen, dass etc. Ich würde erstmal gerne äh, haben, dass wir diese Diskussion auch mit den Männern führen und fragen, warum äh, ist es eigentlich nach wie vor so, dass die allermeisten Männer nur genau die Zeit, Elternzeit nehmen die auch äh, tatsächlich äh, Ihnen vorgegeben ist, gerne noch ein Buch schreiben in der Zeit oder über die Zeit äh, oder jedenfalls so viel darüber reden, dass Sie immer zu bewundert werden. Und ich, also wenn wir so weit sind, dass das selbstverständlich ist, wenn wir so weit sind, dass wie in manchen nordeuropäischen Ländern man um 17 Uhr als Mann am Arbeitsplatz gefragt wird, ob man eigentlich nichts anderes zu tun hat, wenn man immer noch hier sitzt, dann können wir über das andere und über die Wahlfreiheit es auch anders zu entscheiden, glaube ich, anders reden, als wir das heute tun. Ich habe den Eindruck, dass es heute oftmals auch eine Ausflucht, weil wir lange noch nicht da sind, wo wir sein müssen, was die Kinderbetreuung angeht. Und die, die sagen, ich bleibe gern zu Hause, da würde ich schon immer gerne noch mal nach den, nach den Beweggründen fragen. Also ein Beweggrund höre ich jedenfalls ganz oft, dass Kinderbetreuung in Deutschland nicht so ist, dass man sagt, ich bin da ganz sicher, dass da genau das Richtige passiert und dass es so gut ist, dass ich auch in aller Ruhe gleichzeitig arbeiten kann. Und da, finde ich, müssen wir erstmal noch eine ganze Menge Voraussetzungen schaffen und würde das eher umdrehen, also die Voraussetzung und die Wirkung. Vielen Dank. Ich würde... Jetzt gerne, weil ich annehme, dass es jetzt schon längst erste Leute gibt, die auch gerne was beitragen würden. Ich würde jetzt gerne unsere drei Interventionen bitten, sich zu uns zu setzen. Und die Frauen, die Frauen, die, die Intervention machen, sich bitten, sich zu uns zu setzen. Vielleicht einfach genau. Vielen Dank. Und ähm, dann fange ich vielleicht einfach mit Frau von der dabei links von mir an und ähm, würde Sie eben fragen, aus der Sicht einer der, der Leiterin eines Existenzgründerinnenzentrums, die sehr viel mit Selbstständigkeit und Existenzgründerinnen zu tun hat, wie stellt sich die Problematik, die wir hier diskutiert haben, auch die Vereinbarkeitsproblematik, wie stellt sich das alles aus Ihrer Sicht dar? Was haben Sie auch uns mitzugeben? Mhm. Vielen Dank. Ja, Danke für die Möglichkeit, hier auch was zu den Gründerinnen zu sagen. Ich habe vier Karten für fünf Minuten. Mal gucken, ob das klappt. Das Erste, was wir in den letzten Jahren beobachten, ist eine Zunahme der selbstständigen Frauen und eigentlich wundern wir uns darüber, weil die Rahmenbedingungen sind super schlecht. Frauen erfahren strukturelle Benachteiligung, wenn sie sich selbstständig machen, weil die normalen Wirtschaftsförderer oder Gründungsförderer immer noch den Mann im Blick haben als Regelgründer, der im MINT-Bereich gründet, viele Angestellte hat und ganz selten im Blick haben, was aber eigentlich tatsächlich heute bei Männern und Frauen der echte Regelfall ist und das ist die Solo-Selbstständigkeit. Also immer mehr Menschen gründen ganz alleine, wenn sie sich selbstständig machen und ähm, da haben die Frauen deutlich schlechtere Karten, zumal bei den Frauen im Gegensatz zu den Männern Existenzgründung häufiger eine, Lebens-, eine Lebensabschnittsentscheidung ist, also zwischen zwei Jobs oder zwischen Familienpause und Job oder vor dem Wiedereinstieg oder eben als Überbrückung von arbeitslosen Phasen. Und das können die Wirtschaftsförderer gar nicht verstehen und da greifen also diese ganzen Förderprogramme, die wir haben, nicht. Ähm, auch Teilselbstständigkeit, Nebenerwerbsselbstständigkeit, also Teilzeitlösungen sind bei Frauen deutlich häufiger anzutreffen als bei Männern und werden eigentlich gar nicht berücksichtigt, wenn es um Wirtschaftsförderung oder Existenzgründungsförderung äh, geht. Schwierigkeiten haben Frauen zusätzlich dadurch, dass sie über weniger Geld verfügen, wenn sie sich selbstständig machen. Sie haben schon, wenn sie vorher angestellt waren, weniger Einkommen, können also weniger Geld beiseite legen, um dann Eigenkapital zur Existenzgründung zu haben. Es gibt so wunderbare Zahlen, dass der Finanzmittelbedarf von 80% Prozent der Frauen, die sich heutzutage selbstständig machen, bei unter 5000 Euro liegt und sie glauben mir sofort, wenn ich sage, das gibt keine Bank, weil da verdienen die nichts dran. Das heißt, Frauen haben größte Probleme, ihre Gründungsvorhaben zu finanzieren, sind sehr auf Mikrokredite angewiesen, zum Beispiel. Da gibt es jetzt den Fonds der Bundesregierung für Mikrokredite, der soll aber zum Jahresende wieder beendet werden. Und wir fragen uns immer, wie die sich das vorstellen, weil das wirklich so manche Idee von Selbstständigkeit bei Frauen verhindert. Und trotzdem gründen die Frauen. Und wir fragen uns immer, warum. Wir, haben, äh, wir identifizieren hier in der Weiberwirtschaft, vielleicht muss ich dazu noch mal sagen, wir haben hier am Standort ungefähr 70 Unternehmen in Frauenhand, sind aber in der Tochterorganisation Gründerinnenzentrale dafür da, in Berlin Orientierungsberatung für Frauen zu machen und haben da ungefähr 1700 Kunden pro Jahr. Und äh, aus den Erfahrungen mit diesen Frauen kann ich sagen, es gibt so eine Drittelung. Warum machen Frauen sich selbstständig? Ein Drittel macht es, um Arbeitslosigkeit zu entgehen oder drohender Arbeitslosigkeit zu entgehen, also weil sie keine Chance mehr auf dem regulären Arbeitsmarkt für sich sehen, ein Drittel gründet, weil sie das immer schon mal machen wollten und weil sie sich vorstellen, dass sie da durch selbstbestimmte Arbeit ihre eigenen äh, Ideen umsetzen können. Und das letzte Drittel ist in diesem Zusammenhang möglicherweise das Spannendste, weil wir erleben hier zunehmend Frauen, die gründen, weil sie in der abhängigen Beschäftigung unglücklich sind. Entweder, weil sie an die Decke stoßen, man sagt ja jetzt nicht mehr gläserne Decke, sondern Firewall, das ist was gemachtes. Also sie stoßen an die Firewall und können nicht weiter aufsteigen und sagen sich irgendwann, was mein Chef da verbrockt, das kann ich alle mal besser und dann machen sie sich selbstständig. Oder die, der andere Grund, weshalb sie da total unglücklich sind, ist in der Tat Vereinbarkeit. Ich habe hier Gründerinnen im Gründerinnenzentrum, die erzählen mir, ich hatte keinen Bock meinem Chef zu erklären, dass ich das dritte kriege. Das ging nicht, das wollte der irgendwie, der war schon beim zweiten irgendwie komisch drauf und äh, dann habe ich beschlossen, ich mache mich selbstständig, weil, dann kann ich selber entscheiden, wann ich arbeite, meine Mails kann ich nachts beantworten und kann mich nach dem äh, Rhythmus meiner Kinder richten. Und nach meinen Erfahrungen machen diese Frauen, die haben auch, einen, man hat ein Wort dafür gefunden, die heißen Mumpreneurs, ein amerikanisches Wort, machen die das super erfolgreich. Also das sind in der Regel Frauen, die ich mit wirklich sehr bewundere, die dann einfach ihren eigenen Rhythmus finden und häufig dann in der Tat teilselbstständig oder sind und das nicht den ganzen Tag machen und mit 60 Stunden, sondern nach ihrem eigenen Rhythmus. Ähm, dazu vielleicht noch passend es gibt eine studie von der kfw ähm, wie zufrieden menschen sind mit dem was sie so tun beruflich und interessanterweise sind die selbstständigen frauen die zufriedensten die sind zufriedener als die angestellten frauen und die sind zufriedener als die selbstständigen und angestellten männer das fand ich super interessant ähm, und da, da spielt sich ja auch insgesamt eine Rolle bei, weshalb Frauen sich denn nun, was, was sie sozusagen erwarten von ihrer Selbstständigkeit, welche Ziele sie damit verfolgen. Und da unterscheiden sie sich nach unseren Erfahrungen und auch einigen Studien deutlich von den Männern, weil Frauen gründen nicht, um viel Geld zu verdienen. Das ist irgendwann so ein Grund, so an vierter, fünfter Stelle, aber eigentlich haben die erstmal eine andere Motivation. Die wollen äh, Work-Life-Balance hinkriegen, die wollen Familie und Beruf unter einen Hut kriegen, ähm, die wollen gesellschaftlichen Nutzen erbringen mit dem, was sie da tun in ihrem Unternehmen und das Thema Nachhaltigkeit spielt eine deutlich größere Rolle als bei den Männern. Und dann wollen sie natürlich auch Geld verdienen. Aber das hat nicht den erst, die erste Priorität und das hören wir sehr häufig von den Frauen, dass sie sagen, naja, Geld verdienen ist nett, aber das ist nicht mein erster Grund das hört sich jetzt sehr privilegiert an und ist es letztendlich auch, denn wir erleben leider als Rückseite dieser Medaille, dass immer mehr Existenzgründerinnen von prekären Einkommensbedingungen betroffen sind, dass Frauen super wenig verdienen, wenn sie selbstständig sind. Ich habe letzte Woche gehört, in Bremen hat man das untersucht, was verdienen die Bremer selbstständigen Frauen so als Jahreseinkommen und ist auf die Zahl von 29.000 Euro gekommen, brutto. Das ist sehr, sehr wenig. In Berlin haben wir leider keine vergleichbaren Zahlen, bundesweit glaube ich auch nicht. Aber das ist sozusagen die Kehrseite. Ähm, der, Ein-, der Einkommensunterschied bei selbstständigen Frauen hin zu selbstständigen Männern ist bei 34 Prozent, also größer als in der abhängigen Beschäftigung. Und An dieser Stelle wünschen wir uns als Vertreterin von Existenzgründerinnen, dass Frauen mehr Unterstützung bei der Orientierung und Qualifizierung bekommen, wenn sie sich selbstständig machen, aber auch bei der Finanzierung von Kleinstvorhaben, bei der Vernetzung und beim Wachstum von Unternehmen. Weil das ist ein großes Thema, wo Frauen noch viel nachholen könnten, wenn man sie ließe. Vielleicht soweit. Vielen Dank. Ich würde am liebsten ich gebe gleich weiter an Antje Schmelcher, die, ähm, glaube ich, auch schon Lebensentscheidungen aus ähnlichen Gründen getroffen hat und vielleicht noch mal stärker zurückkommt auf die Perspektive ähm, und auch auf meine Provokation am Anfang auf die Katrin klugerweise nicht eingegangen ist, <lacht> ob nur die arbeitende Mutter eine gute Mutter ist. Ja, äh, ja, vor dem Hintergrund finde ich interessant, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie nämlich meinten, Sie würden die Mütter, die zu Hause bleiben, doch gerne mal fragen, warum sie zu Hause bleiben. Und das schwang für mich einerseits mit, dass die Frauen ja eben denken könnten, die Kinderbetreuung ist zu schlecht oder dass sie irgendwie so ein bisschen fliehen oder so. Aber es schwang für mich eben nicht mit, dass es vielleicht auch das Bedürfnis gibt von Frauen. Äh, Okay, aber jedenfalls, also ich glaube schon, dass es so ein, ein gewisses neues Denkverbot gibt, dass wir, es gibt auch dieses Buch, äh, wie viel Mutter braucht das Kind und ich glaube, wir fragen uns ähm, immer nur, wie lange können wir uns eigentlich unser Kind abgeben, ohne dass es ihm schadet, aber so die umgekehrte Frage, wie viel Kind will ich eigentlich als Mutter, das ist... Äh, glaube ich sehr marginalisiert worden und ähm, ich meine ich bin jetzt schon seit zwölf Jahren Mutter ich habe es auch immer vermieden darüber zu schreiben weil ich das nämlich genauso putzig finde wie wenn die Männer das tun in Elternzeit ja und äh, das äh, eine Negativbeispiel war immer die ähm, es gab ein Buch das hieß mein Jahr als Hausfrau und äh, das zweite Buch dieser Journalistin hieß dann Mama Solo also dachte ich äh, vielleicht nicht so gut äh, über sowas zu schreiben aber ähm, ich habe eine Reportage über Ritalin geschrieben und so bin ich überhaupt auf das Thema gekommen, über, über Ritalin. Ritalin ist dieses, ähm, dieses Mittel, das eben so Kinder putscht oder auch beruhigt. Und äh, die Zahlen zu Ritalin sind eben so, dass 1993 noch 40 Kilo pro Jahr an Kinder gegeben wurden und wir jetzt bei zwei Tonnen, also 2000 Kilo Ritalin an Kinder in Deutschland pro Jahr gegeben werden. Und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass sich die Kinder so schnell verändern, sondern eben, dass es die Umstände sind. Und ich habe bei diesen Recherchen ähm, Familien getroffen, die wirklich unter Druck stehen, in Not sind, ganz besonders bei Alleinerziehenden und habe mich gefragt, wie kann es das sein, dass Eltern so schnell die Solidarität mit ihren Kindern aufgeben und die eben wirklich jahrelang unter, unter solche Psychopharmaka setzen und ähm, bin irgendwie drauf gekommen, dass ich glaube, dass die Gesellschaft auch die ähm, Solidarität mit vielen Müttern aufgegeben hat. Und ähm, jetzt komme ich zum Thema Wahlfreiheit. Ähm, also ich glaube, das proklamieren ja alle für sich, dass sie die Wahlfreiheit haben. Und Wahlfreiheit, da muss man sich eben fragen, gibt man den Frauen eher Geld oder gibt man ihnen Zeit? Und die Art und Weise, wie jetzt das ähm, Elterngeld eingeführt wurde, war eben so, dass man einer ausgewählten Gruppe von Frauen, die sowieso schon, glaube ich, sehr privilegiert sind, 5 Milliarden gegeben hat und die nach einem Jahr schnell wieder arbeiten, Es sind ja eigentlich auch nur 10 Monate, ne, aus, drei, aus drei Jahren Erziehungszeit sind jetzt plötzlich 10 Monate geworden, und wer ähm, studiert, wer jünger ist oder wer Hartz-IV-Empfängerin ist oder Verkäuferin ist, kriegt wesentlich weniger als vorher, nämlich nur 300 Euro im Monat. Und ähm, dass das dazu geführt hat, dass für die Arbeitgeber diese festangestellten Frauen auch schneller verfügbar sind und dass sich tatsächlich äh, seit 2007 die, also die, akut, also die Babyzeit, die Frauen nehmen, um, um die Hälfte verringert hat. Und... Ähm, ich glaube, man muss auf beides achten, also man muss darauf achten, dass die Arbeitgeberfrauen nicht über solche Schienen noch mehr unter Druck setzen können und man muss auch darauf achten, dass Frauen, die sich eben mehr Zeit nehmen wollen, diese Zeit auch bekommen und ähm, ich ähm, habe ein, ach das habe ich jetzt leider nicht mitgenommen, weil das glaubt mir keiner, es gibt ein Papier ähm, vom Oktober 2006 von Frau von der Leyen, das heißt Wachstumseffekte einer bevölkerungsorientierten Familienpolitik und das wurde unterschrieben vom DIW und vom BDI ähm, und darin heißt es, schreibt Frau von der Leyen, das Sozialprodukt könnte durch die Steigerung der Vollzeiterwerbsarbeit von Frauen und durch ihre Geburtenpolitik in den nächsten Jahrzehnten um ein Viertel gesteigert werden. Und zwar soll die Geburtenrate dadurch im Jahr 2014 bei 1,7 Kindern liegen. Und die Forderung war also, wir sollen gleichzeitig mehr arbeiten und mehr gebären. Und das finde ich vielleicht eine Zumutung. Und es ist ja auch nicht eingetreten. Also <lacht> <lacht> und, äh, und jetzt muss man sich eben fragen, ähm, Warum entziehen die Frauen sich dem? Warum haben sie das Elterngeld im Grunde nicht angenommen? Man könnte sagen, auch ohne Elterngeld hätten sie vielleicht nicht mehr Kinder geboren, aber jedenfalls haben sie es mit auch nicht getan. Und ich war am Freitagabend in der Akademie der Wissenschaften und da hat eine junge Soziologin was ganz Interessantes gesagt. Die meinte nämlich, sie glaubt, dass bei den ersten beiden Kindern das Geld nicht die ausschlaggebende Rolle spielt. Sehr wohl beim dritten, da rechnet man dann und braucht vielleicht ein neues Auto und so weiter. Aber jedenfalls meinte sie, hat sie das festgemacht an der Kinderzahl von Lehrerinnen. Und zwar sind unter den Akademikerinnen die Lehrerinnen, die die am meisten Kinder haben. Und sowohl die Frauen, die mehr verdienen, als auch die, die weniger verdienen, unter den Akademikerinnen haben weniger Kinder als Lehrerinnen. Und ähm, diese These, dass es vielleicht eben nicht nur das Geld ist, sondern auch die Zeit bestätigt eine aktuelle Umfrage von, vom Statistischen Bundesamt, also jetzt wenig ideologieverdächtig, die haben nämlich Mütter gefragt, Februar 2013 war das, die haben äh, gefragt, welchen Einfluss der Mangel an Betreuungsmöglichkeiten darauf hat, dass sie keine Arbeit suchten. Und da steht dann, ich zitiere, die Antwort ist vergleichsweise schlicht, häufig keinen. Für 70 Prozent der nicht erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter 15 Jahren hatte im Jahr 2011 die Betreuungssituation keinen Einfluss auf die Entscheidung, keine bezahlte Tätigkeit zu suchen das finde ich zumindest interessant, es wurde relativ wenig zitiert, es passt gerade nicht so richtig ähm, in den Trend. Ähm und dann ähm, mache ich noch was Zweites aus, und zwar glaube ich, dass das Elterngeld äh, eher ältere Mutter, Mütter anspricht, also, oder beziehungsweise das Elterngeld verschiebt die Entscheidung für ein Kind relativ weit im Lebenslauf nach hinten. Und äh, das wird auch von feministischer Seite sehr stark propagiert. Also die jetzige Emma hat ja das Thema Mutter mit 50 plus. Und ähm, da werden jüngere Mütter also relativ schlecht geredet, so nach dem Motto, ja, wie lange wollen wir uns eigentlich um unsere Kinder kümmern, ist doch jetzt wurscht, wenn, wenn wir dann gehen und die sind erst 20 und also das finde ich sehr tendenziös und eigentlich jüngere Mütter, Studentinnen und so weiter kriegen nicht nur weniger Geld, sondern auch weniger Anerkennung oder gelten schneller als prekär, als das früher vielleicht war. Und ähm, ich glaube eben, dass man bei dieser Gestaltung der, der, den Faktor Zeit überhaupt nicht ähm, vergessen darf, denn ich, wann das Bedürfnis in uns reift, ein Kind zu bekommen, hängt ja auch davon ab, wann wir den Partner dazu treffen, mit dem wir das wollen. Oder ähm, ja, das hängt von so vielem ab. Das kann man, glaube ich, nicht immer so in diese berufliche Lebensplanung einbauen. Das kann auch einfach passieren. Und. Ähm, ich glaube deswegen, dass man äh, die Familien unterstützen sollte und ich glaube deswegen auch, dass man, weil man, ich glaube in den Familien funktioniert nämlich die Vereinbarkeit von beidem. Ich glaube, dass die, die Frauen, die versuchen selber alles zu vereinbaren, die laufen sich tot wie, wie, beim, wie der Hase vor den zwei Igeln, ne, der, der das alleine einfach nicht schafft und sich immer wundert, wie das die anderen hinkriegen und ähm, ich glaube deswegen, dass die Abschaffung des Ehegattensplittings keine wirklich gute Idee ist, weil ich glaube, dass wie man sich, zur, also erstmal glaube ich, Elternschaft ist kein Rollenbild, sondern die ist nicht verhandelbar, das ist eine Lebensaufgabe. Und wie man in der Beziehung das aufteilt, also ich glaube, selbstverständlich können Männer die Kinder betreuen und die Mütter können arbeiten gehen. Und ich glaube auch, dass die 34.000 neuen Lebenspartnerschaften, die Gleichgeschlechtlichen, hoffentlich an der Seite von äh, Müttern stehen und sagen, äh, wir wollen auch das Splitting. Ähm, das zeigt ja, dass es keinen Rollenzwang gibt, aber jedenfalls, ähm, jedenfalls ähm, glaube, glaube ich, dass, es, ähm, dass, dass die Familien sich selbst organisieren sollten, sollen dürfen, weil sonst werden die, ähm, die werden oft so, so als äh, Wohltätigkeits- äh, als, als ob sie gesponsert werden müssten, dargestellt. Also die Julia Klöckner von der CDU, die wollte solche Familienzentren einrichten mit Familienlotsen und äh, Frau Schröder wollte uns umsonst Putzhilfen zur Verfügung stellen, als ob Familien so ein bisschen bescheuert wären. Und ich glaube schon, dass die sich <lacht> selbst ganz gut organisieren können. Und ich wollte noch äh, aus dem Mikrozensus ein paar Zahlen vorleben und zwar den Vergleich zwischen, das, zwischen dem, was Alleinerziehende schultern und dem, was Familien schaffen. Und zwar sind... Ähm, 60 Prozent der insgesamt 1,4 Millionen alleinerziehenden Mütter in Deutschland sind erwerbstätig. Und 58 Prozent der Mütter in Paarfamilien ebenfalls. Die Zahlen sind ganz ähnlich. Aber die Alleinerziehenden arbeiten zu 42 Prozent in Vollzeit, neben der Kindererziehung, und die Paarmütter nur zu 27 Prozent. Die Alleinerziehenden beziehen zu 41 Prozent Leistungen aus der Grundsicherung, Paare mit Kindern nur zu 8,7 Prozent. Und alleinerziehende Mütter sind zu 36 Prozent armutsgefährdet, während Paare mit Kindern nur zu 8 Prozent armutsgefährdet sind. Und ich glaube, das kann man natürlich alles so oder so interpretieren, aber ich glaube schon, das spricht dafür, dass die Vereinbarkeit in Familien ganz gut möglich ist. Okay. Ich glaube, es gibt allmählich genügend Diskussionsstoff. Und wir fügen jetzt aber auch gleich noch das Statement von Frau Buhls dazu. Was sagen Sie als als Lobbyistin in Sachen der Frauen praktisch zu dem, was wir tun, zu dem, was wir tun sollten und auch zu dem, was wir hier diskutiert haben, insbesondere Thema Arbeit, Arbeit verteilen, Zeit, mit Zeit anders umgehen? Ja, also ähm, zu dem, was hier schon gesagt wurde, da fällt mir eigentlich eine Menge ein. Das kann ich jetzt nicht alles sagen, so viel Zeit ist nicht. Ähm, ja, schade, <lacht> finde ich auch. <lacht> ähm, ich, aber zu, dem, zu, der, zu der Wahlfreiheit, also diese Debatte ist ja gar nicht neu. Also ich war in den 70er Jahren in dem Alter, wo ich hätte Kinder haben können. Zu der Zeit war es ganz selbstverständlich, dass den Frauen nahegelegt wurde, also auch man, ganz ausdrücklich. Man möge sich entscheiden zwischen Beruf und Familie, das war völlig klar. Es wurde überhaupt nicht diskutiert, dass etwas anderes möglich war. Es gab zu der Zeit zum Beispiel gar keine Teilzeitarbeit. Es gab im Westen auch überhaupt gar keine Kinderbetreuung. Also das hieß, wenn du ein Kind kriegst, ist es klar, du bleibst zu Hause und bist äh, äh, fortan Mutter. So. Und insofern finde ich, dass wir schon richtig viel geschafft haben heute in der politischen Debatte. Und Darauf können wir auch sehr stolz sein und dazu tragen auch viele Frauen bei, die eben in der Politik tätig sind, unter anderem auch das, was wir hier heute diskutieren, nämlich das, was die Grüne Partei macht. Es gibt aber auch eben Frauen, die anderweitig tätig sind. Falls irgendjemand von Ihnen mal Gelegenheit hat, Frau Dr. Nikuta zu hören, das ist die Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe, die habe ich nämlich gerade am Samstag gehört und die hat nämlich gesagt, also ähm, viele, äh, viele der Dinge, die hier heute zitiert worden sind, das ist einfach Ausgrenzung gegenüber den Frauen. Sie lernt das auch, hat, das, hat das auch kennengelernt. Und äh, ihr Rückschluss war, ich muss als Frau ganz oben ankommen. Erst dann bin ich in der Lage, tatsächlich etwas für die Veränderung der Situation zu tun. Und sie hat selber vier Kinder. Das ging ja damals durch die Presse. Äh, äh, Polin mit drei Kindern äh, übernimmt BVG, war damals äh, in, in der Zeitung. Und äh, sie hat jetzt daraufhin festgestellt, nicht nur sie findet es inzwischen findet es richtig, dass um 18 Uhr die Vorstandsarbeit beendet ist, sondern auch noch ihre beiden männlichen Mitkollegen. So. Und äh, dass das also Wirkung zeigt, äh, sehen wir daran. Ähm, wir sehen auch, dass eben diese Debatte um äh, Vereinbarkeit, um Quote, dass das nach wie vor nötig ist und dass wir das weiter verfolgen müssen. Und äh, damit komme ich auch zu dem, was äh, meine Aufgabe sein sollte. Frau Dr. Podern hat mich nämlich gebeten, zu dem Wahlprogramm ein paar Sätze zu sagen. Ich hatte äh, vor einiger Zeit schon Gelegenheit, das mit dem äh, grünen Bundesfrauenrat zu diskutieren. Und diese Punkte, die wir da äh, angesprochen haben, die wollte ich hier mal äh, kurz vorstellen. Also zum einen ist es so, dass äh, hier äh, in diesem Wahlprogramm aus meiner Sicht ganz deutlich erkennbar ist, wie gut die, die Partei mit Frauen durchstrukturiert ist. Dass also ganz viele Punkte, man findet die wirklich im Einzelnen, äh, sehr deutlich machen, dass da die Sichtweise von Frauen einfließt. Das ist äh, eindeutig, insbesondere wenn man viele Sachen vergleicht mit äh, Punkten aus anderen, äh, von anderen Parteien, äh, kann man nur sagen, es ist eine gute Idee, so eine Quote zu haben, eben auch in solchen Entscheidungsgremien und die auch tatsächlich einzuhalten, sowohl in, den, in der Besetzung von Gremien als auch eben in der Möglichkeit, solche Inhalte zu beeinflussen. So und mein Thema womit ich mich ziemlich lange schon beschäftige, das ist die eigenständige Existenzsicherung von Frauen und die soziale Sicherung, dazu gehört eben Rente, Krankenkasse, Altersarmut, Pflegeversicherung und sowas und da hatte ich jetzt einige Punkte gefunden, die ich noch mal ein bisschen kommentieren möchte. Und der Bezug auch zu der jetzigen Debatte Daraus ist, es wurde hier mehrfach irgendwie über Freiwilligkeit äh, gesprochen. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die freiwillige Entscheidung von Frauen für irgendetwas äh, heute nach wie vor nicht vorhanden ist. Also es ist, äh, wir werden äh, durch Rahmenbedingungen zu bestimmten Entscheidungen, äh, also nicht gezwungen, aber geleitet, äh, wenn, wenn, man, wenn man das etwas weiter verfolgen möchte, dann wäre es ganz gut, den Gleichstellungsbericht mal zu lesen. Ähm, äh, die 20 Seiten Zusammenfassung genügen schon, das mal anzugucken. Äh, der Gleichstellungsbericht äh, stellt fest, dass wir in Deutschland eine, äh, Politik, eine Frauen- und Gleichstellungspolitik haben, die eigentlich kein Leitbild hat. Und äh, die überhaupt äh, nichts vorgibt und weder sagt, eine Frau sollte Erwerbstätigkeit, äh, Erwerbstätigkeit ausüben oder sie sollte Mutter sein oder sie sollte das oder das. Ähm, das führt dazu, dass äh, letztendlich für alle Lebenslagen wir gesetzliche Regelungen haben. Und es führt auch dazu, äh, dass die Entscheidungen, die häufig getroffen werden, oftmals in Zusammenarbeit mit dem Partner dann aber im weiteren Lebensverlauf dazu führen, dass die Folgen davon allein die Frau trägt. Das ist wissenschaftlich an verschiedenen Stellen nachgewiesen. Dem stimme ich hundertprozentig zu, auch aus meiner beruflichen Erfahrung. Und das, was wir brauchen, was also eine Aufgabe auch unbedingt für die nächste Bundesregierung ist, ist, dass wir dieses Leitbild, dem die jetzige Bundesregierung ja zugestimmt hat, dass wir es auch ernst nehmen und dass wir sozusagen für das, was vereinbarkeits Frauenpolitik, Sozialpolitik angeht, dass wir da tatsächlich mal irgendwo einen Kristallisationspunkt hinstellen, zu dem sich unsere Rechtspolitik ausrichtet. Also ein Beispiel, dass das nicht der Fall ist, ist das geänderte Unterhaltsrecht. Das wurde ja so dahingehend geändert, dass Frauen schon relativ kurze Zeit nach der Scheidung, also zwei Jahre in etwa, nicht mehr auf Unterhalt durch den Ehemann rechnen können, sondern auf den Arbeitsmarkt verwiesen werden. Dennoch ist es aber so, dass die Frau, solange sie verheiratet ist, ganz viele Angebote aus den Gesetzen hat, also das Ehegattensplitting, der Minijob, die Krankenmitversicherung, die Aussicht auf eine Witwenrente, die dazu anreizen, dass sie Frau zu Hause bleibt, dass sie mehr sich um die Kinder kümmert, dass sie eben zurücksteckt und den Steuervorteil des Mannes dann mit für sich in Anspruch nimmt. So, ist die Ehe beendet, geht das sofort ins Gegenteil. Man muss, man muss aber wissen, dass bei uns in Deutschland nicht der kurzfristige Ausstieg das Problem ist für Frauen. Also die drei Jahre sind weder in der Rentenversicherung ein Problem, das ist gut abgesichert, noch ist es, also der betriebliche Übergang ist oft schwierig, viele Frauen kriegen nicht mehr den Job hinterher, äh, den sie vorher hatten, aber im Prinzip gibt es Wiederanstiegs, äh, eine Wiederanstiegsgarantie. Wenn man das einhalten würde, wäre es gar kein Problem, aber man muss es auch machen, das ist aber nicht der Fall, weil auch Arbeitgeber denken, äh, die Frau ist ja zu Hause, die ist jetzt, spielt jetzt für uns keine Rolle mehr. Dickes Problem sind dabei zum Beispiel die Minijobs. Also eine verheiratete Frau, gibt es auch ein Gutachten dazu, eine verheiratete Frau, die einmal im Minijob gelandet ist, kommt da nicht wieder heraus. Die durchschnittliche Verweildauer sind sieben Jahre. Für Frauen, die in der Pflege, also eine häusliche Pflege übernommen haben, sind es acht Jahre. Und die meisten, fast alle, die das gemacht haben, gehen hinterher in die Nichterwerbstätigkeit. Das heißt also, dass es ganz klar eine also gesetzliche Rahmenbedingungen, die da vorhanden sind, die Frauen dazu bringen, das anzunehmen, Erstmal aus Vereinbarkeitsgründen, aber dann in, aus der, in der Situation, in der sie dann gelandet sind, nicht mehr herauskommen. Die Arbeitgeber profitieren davon, auch dem wird im Moment nichts entgegengesetzt, also da müssen wir mindestens den Mindestlohn haben, ein, also viel besser wäre, wenn wir ein Entgeltgleichheitsgesetz hätten, äh, weil äh, ein Minijob äh, so viel Lohndumping betrieben wird, das können wir durch mehr Arbeit überhaupt nicht ausgleichen. Ein Beispiel: äh, Im Einzelhandel würde eine Verkäuferin ungefähr 12 Euro in der Stunde haben, in der niedrigsten Lohngruppe. Die durchschnittliche Bezahlung pro Stunde liegt bei 8 Euro und diese 4 Euro spart der Arbeitgeber ein, zuzüglich der äh, nicht gezahlten Sozialversicherungen. Ähm, so und also das habe ich mal ausgerechnet, das mal überschlagen. Das ist ein, durch, ein durchaus äh, üblicher Lohn, wenn man diese 4 euro nur mal nimmt und rechnet das hoch auf alle 7 Millionen Beschäftigten, die im Minijob tätig sind, dann entgehen den Sozialkassen im Jahr ungefähr 9 Milliarden Euro. So, Und das heißt, wir müssen nicht nur etwas daran tun, ähm, also für die Frauen, sondern da sind auch größere Zusammenhänge dahinter. Und da muss ich sagen, wünsche ich mir auch von der Grünen Partei mehr Eindeutigkeit. Also zum Beispiel sagt das Programm, die Minijobs sollen eingeschränkt werden durch die Einführung eines Mindestlohns und eine Stundenbegrenzung. Das führt aber letztendlich dazu, dass bei der durchschnittlichen Stundenzahl von 50, Euro, äh 50, Euro, 50 Stunden im, im Monat, dass wir dann immer noch in dieser, innerhalb der Grenze von 450 Euro sind. So, und äh, also das wenn wir Eigenständigkeit fordern, wenn also das grüne Leitbild ist, Frauen, die ihre Existenz selber sichern, dann müsste gerade an der Stelle, was also die, diese, diese Beschäftigungsbedingungen und auch den Übergang zur sozialen Sicherung zum Beispiel im SGB II betrifft, müsste es wirklich eindeutiger sein und die, die klare Abgrenzung und die, das klare Bekenntnis zu individueller Sicherung, das würde ich mir darin wünschen. Also ähm, Im Moment ist es ja so, dass zum Beispiel das Ehegattensplitting nach dem Plan äh, auch einen übertragbaren äh, Freibetrag enthalten soll. Das hat aber sozusagen das Pendant in dem SGB II, äh, wo dann, ähm, wenn wir das nicht ändern, die Frauen nach wie vor in der Arbeitsmarktpolitik äh, nachrangig behandelt wird und äh, Wir können nur auf Eigenständigkeit setzen, wenn es auch völlig klar ist, ich bin als Frau arbeitslos und es spielt keine Rolle, ob ich verheiratet bin oder nicht. Ich habe trotzdem das gleiche Anrecht in der Arbeitsvermittlung, auf Förderung und auf Vermittlung und das ist eben heute nicht der Fall. So und diese Eindeutigkeit, das ist das, wo ich glaube, dass wir also gerade wenn es nachher zu den Koalitionsverhandlungen kommt, dass wir darauf ganz viel Wert legen müssen, dass das definiert wird, dass diese Ausrichtung äh, präzisiert werden muss. Das ist etwas, was ich mir sehr stark wünschen würde. Ja, dann höre ich erstmal auf. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Ähm, ich würde nur noch sagen äh, wollen zu, zu Ihnen, Frau bulls vieles von dem, was Sie jetzt gerade moniert haben, geht in die Richtung dessen, was ich vorhin gemeint habe, mit zweiten Schritt vor dem ersten machen. Nur um das noch mal zu präzisieren, was ich vorhin vielleicht gemeint habe. Ich würde jetzt noch einmal Katrin göring Eckert das Wort geben, und der Versuch zu reagieren auf diese drei Interventionen, praktisch die ja an uns auch als Partei gehen und an das, was wir machen und würde dann erstmal öffnen fürs Publikum. Denn ich spüre eine gewisse Unruhe und Gemurmel und Kommentare, und da merkt man immer, da, muss, da will hier mitdiskutiert werden. und das werden wir gleich tun ja deswegen äh, will ich es auch wirklich nur äh, sehr kurz machen das eine ich glaube wir sollten sehr ernst nehmen ähm, den ich sage es mal bewusst ausweg meine das aber nicht negativ von vielen frauen die sagen ich bin lieber selbstständig und auch die motivationen die dazugehören ich glaube die also was sie gesagt haben es gibt drei gruppen äh, heißt ja auch es gibt häufig auch drei Motivationen in einem, ja? also sowohl die Vereinbarkeitsfrage als auch die Frage, ich will mir nicht sagen lassen, wie ich es am besten zu tun hätte und eben auch die Frage, ich habe eine ganze Weile abhängig beschäftigt gearbeitet, dann war ich arbeitslos und dann, wie will ich eigentlich in Zukunft arbeiten und leben? Mich äh, überrascht nicht, aber schockiert immer wieder die Frage, wie wenig äh, Frauen in der Selbstständigkeit tatsächlich äh, zum Lebensunterhalt haben. Also verdienen ist ja nicht so richtig das richtige Wort, wenn man sich überlegt, äh, wie viel da häufig auch äh, investiert wird. Aber ähm, das eine ist ja die, die freiwillige Entscheidung von Frauen, das zu tun. Das andere ist die extrem hohe Erwartung, die die Gesellschaft inzwischen hat, wenn sie äh, immer weniger... Arbeitsverhältnisse zur Verfügung stellt, ich sage das jetzt mal so ganz allgemein, die tatsächlich dazu führen, dass man eine gewisse Sicherheit im Job hat. Das also ist ja die andere Seite der Medaille. Dass Frauen sich selbstständig machen, hat ja auch damit zu tun, dass wir eben kaum noch Arbeitsverhältnisse haben, wo man sagen kann, ja, hier habe ich eine gute Arbeit für eine relativ lange Zeit, sondern dieses hohe Maß an verlangter Flexibilität, dieses hohe Maß an verlangter Mobilität und so weiter, das, das gehört eben auch dazu. Und äh, dass der Ausweg Selbstständigkeit, der ja häufig mit ganz viel Kreativität und äh, mit, mit hoher Innovationsbereitschaft und sowas auch, auch Fortschritt bringt, eben auch eine, eine Kehrseite äh, dieser Medaille ist. Das Zweite, was ich gerne sagen will, ist, ich habe ganz am Anfang vorhin gesagt, äh, ich äh, finde es gut und richtig, wenn sich jemand wirklich freiwillig entscheidet, eine Zeit X mit ihren Kindern zu verbringen. Aber es muss eben auch tatsächlich freiwillig sein, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich hatte vorhin das Beispiel, dass man sagt, ich habe den ersten, zweiten, dritten Karriereschritt hinter mir und jetzt ist meine Zeit, wo ich was anderes machen will. Und das, was ich zur Motivation gesagt habe, hat eben auch mit den Rahmenbedingungen zu tun. Und die Rahmenbedingungen sind so, dass Frauen deutlich weniger verdienen als Männer. Und dann ist sozusagen das, was Sie sagen, die Arbeitsteilung funktioniert in der Familie. Das stimmt, aber sie funktioniert, finde ich, nicht unter gleichen Bedingungen für Frauen und Männer. Weil wenn, wenn das Arbeitseinkommen ein Viertel weniger ist, also knappes Viertel weniger ist, dann wird man sich logischerweise innerhalb der Familie so entscheiden müssen, besonders dann, wenn das Gehalt eben nicht so hoch ist. Das, drei Punkte. Und es, äh, die andere Frage: Wie ist es mit dem Ehegattensplitting? Sie haben ja auch gesagt, dass das führt dazu, dass man innerhalb der Familie frei entscheidet. Es ist relativ äh, risikoreich und zwar immer für die Frauen oder meistens für die Frauen. Deswegen relativ risikoreich, weil ähm, es ja nicht so ist, äh, dass alle Ehen auch halten. Äh, das ist eher weniger der Fall. Also fast die Hälfte, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, sind ja Ehen, die nicht ein Leben lang, sondern eine Zeit lang halten. Und danach sind dann die Frauen diejenigen, die, da, die die negativen Folgen zu tragen haben. Sie haben es gerade noch mal ausgeführt. Und deswegen ist für mich gar nicht die Frage, kann man frei entscheiden, wie man sich innerhalb der Familie organisiert, sondern für mich ist die erste Frage, warum sagt der Staat nicht, der Staat nicht, wir fördern mal zuerst Kinder und dann darüber kann man dann auch frei entscheiden innerhalb der Familie, wer was macht. Aber die Motivation der Abschmelzung des Ehegattensplittings ist, wir fördern zuerst Kinder. Übrigens äh, haben wir auch äh, in unseren Rechenbeispielen deutlich gemacht, bei der Abschmelzung des Ehegattensplittings, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ich versuche es äh, einfach zu sagen, gibt es ja drei Profiteure, nämlich die Kommunen, die Länder und den Bund. Wir wollen das Geld, was im Bund äh, dabei eingespart wird, komplett tun in die Kindergrundsicherung nicht in kita -Plätze. das sollen die Länder, die Kommunen machen. Der Bund tut seinen, seinen Anteil komplett in die Kindergrundsicherung, also sozusagen in eine äh, direkte Transferleistung, bei der jedes Kind das Gleiche bekommt. Ich finde diesen Weg zu sagen, wir fördern die Kinder äh, und nicht die Art des Zusammenlebens nach wie vor den richtigen Weg, auch äh, wenn wir äh, aufgrund der Tatsache, dass viele ja nicht äh, sozusagen die Arbeitsplätze schon zur Verfügung haben, äh, von denen wir reden, wenn wir über die Abschmelzung des Ehegattensplittings sprechen und schon gar nicht die Kinderbetreuung sagen können, das machen wir von einem Tag auf den anderen. Das gehört auch dazu und das Urteil vom letzten Freitag setzt die Rahmenbedingungen auch noch mal äh, schwieriger, als es vorher der Fall war, das muss man, muss man auch sagen. Und äh, ja, der, der letzte Punkt, da äh, dazu hat Bettina schon was gesagt, ich glaube die Frage der Abfolge dessen, was man macht, kann auch nicht so sein, dass man so tut, als ob man mit politischen Entscheidungen die Rahmenbedingungen in der Realität schon verändert hat. Das ist nämlich nicht so. Also, dass, dass wir das Geld für die Kinderbetreuung bereitstellen, heißt noch nicht, dass es für alle Kinderbetreuungsplätze gibt. Und dass wir von Qualität reden, heißt noch nicht, dass die 24.000 Erzieherinnen, die es gar nicht gibt, die wir sofort bräuchten, plötzlich unerwartet vor der Tür stehen. Und insofern ist, ist das schon eher eine Frage, die man nicht mit einem, ja, wir legen den Hebel um, macht, sondern da ist richtig viel, harte Arbeit dahinter und man muss aber auch an den richtigen Stellen anpacken. Frau Schmelcher hat mir schon signalisiert, dass sie gerne noch was sagen würde. Ich würde aber ich würde gerne ins Publikum erstmal öffnen und danach direkt Frau Schmelcher wieder dran nehmen und sie können, ihr könnt, sie können vielleicht einfach dazu sagen, auch an wen die Frage besonders geht, soweit es denn eine Frage ist. Wir haben ein Publikumsmikro, das steht hier. Also wer was sagen möchte, vielleicht bitte kurz vorstellen, sagen woher man kommt und... Dann geht's los? Ja, ich bin Sandra Hildebrandt, ich bin die Sprecherin der BAG Frauenpolitik und weiß noch gar nicht, ob es eine Frage wird. Aber <lacht> und zwar habe ich schon seit ganz zu Beginn der Veranstaltung so ein Kribbeln. Und zwar habe ich das auch schon gehabt, als ich die Einladung gelesen habe, weil ich das Gefühl hatte, dass. Ähm, es soll hinterfragt werden, haben wir das richtige Leitbild. Und das finde ich total richtig, dass wir das machen. Aber ich frage mich, ob wir es gegeneinander ausspielen müssen, die Punkte, die hier benannt werden. Also muss eigenständige Existenzsicherung konträr laufen zu, wir brauchen mehr Zeit für, für was auch immer wir das haben möchten. Das kann ja auch jede Person selber bestimmen, was das sein soll. Oder muss es konträr sein zu dem, ähm, Arbeit muss anders verteilt werden in unserer Gesellschaft. Und ich glaube nämlich nicht, weil ich finde, und ich meine, ich bin wahrscheinlich relativ jung, ich bin kinderlos und ähm, kann das vielleicht noch nicht wissen, was auf mich zukommt, aber ich kann schon für mich erkennen, dass es wichtig ist, dass ähm, junge Frauen halt nicht mit ähm, 16 sagen, auch meine Perspektive ist, ich bleibe mal zu Hause und bekomme viele Kinder, weil das ein schönes Leben ist. Es kann ein Entwurf sein, aber ich finde... Ähm, dass wir erkennen können, dass wenn wir dieses traditionelle Bild leben, gegen die auch unsere Mütter oder unsere großen Mütter rebelliert haben, weil sie gemerkt haben, es funktioniert so nicht, dass wir das nicht einfach so weiterleben sollen, sondern dass wir sozusagen einfordern, dass wir ähm, am Arbeitsmarkt stärker beteiligt sind, dass wir in Diskussionen stärker beteiligt sind, dass wir an Entscheidungen stärker beteiligt sind. Ob das Vollzeit passieren muss, das ist nochmal eine andere Frage, aber dass, dass wir uns eigenständig absichern und dass wenn eine Paarbeziehung scheitert, ob das eine heterosexuelle oder eine homosexuelle Beziehung ist oder in welcher Konstellation auch immer, dass wir uns darauf nicht verlassen sollen und dass wir gucken sollen, ähm, wie kann das funktionieren und dass wir es weiter diskutieren, ich glaube, das wollte ich einfach nur noch mal sagen. Vielen Dank. Bitte schön die Nächsten. Ja, ich bin Manuela, bin 29, ähm, bin ein Mitglied der Mütterlobby und hätte in dem Falle drei für mich wichtige Fragen. Ich sage jetzt nicht, dass ich, ähm, ähm, sage ich mal, das zusammenfasse, was die Mütterlobby ausmacht. Dafür gibt es äh, die Vorsitzenden dafür. Okay. Und zwar... Seit das Kindschaftsrecht neu geregelt wurde, beziehungsweise seit dieses sogenannte Vätergesetz, was äh, väterfreundlich dargestellt wurde, ähm, in Kraft ist, äh, ist uns aufgefallen, dass äh, die familienrechtlichen Hochstrittigkeiten natürlich um ein Vielfaches zugenommen haben, beziehungsweise dass gerade bei äh, eskalativen Trennungen äh, diverser Art die Mütter eher im Hintergrund beziehungsweise deutliche Nachteile haben und man das Gefühl hat, dass äh, mit diesem Vätergesetz, äh, dass dieses, äh, sage ich mal, mit aller Macht versucht äh, durchzusetzen, ohne jedoch auf die Kinder richtig zu achten, sei es ähm, um sie zu schützen, sie zu fördern. Und da wollte ich mal fragen, wie denn bisher so äh, Ihre Erfahrung ähm, ist natürlich noch nicht lange raus, aber wie Ihre Erfahrungen bisher mit diesem äh, neuen Gesetz äh, sind. Ja, das ist ja letztendlich in den Familiengerichten ist es schon seit letztem Jahr angekommen und wird äh, zunehmend auch ähm, bevorzugt. Ähm, ich will nicht unterstellen, dass die Väter ähm, äh, so eine Sache, ähm, sage ich mal, Aufgrund von ähm, Macht instrumentalisieren wollen. Ähm, da gibt es äh, wahrscheinlich einige wenige, die jedoch äh, gerade jetzt in der Presse auch ähm, ja, sich niederschlagen. Und ähm, gerade was, äh, sage ich mal, die äh, fehlende Aus- und Weiterbildung von Gerichten oder Jugendämtern anbelangt, ähm, finde ich diese Entwicklung, <lacht> sage ich mal, besorgniserregend. Das heißt, die zweite Frage wäre, was kann man tun, um Kinder zu schützen? Nicht nur im Belang auf, dass sie ihr Recht auch vertreten sehen, sondern gerade wenn es um Misshandlungsanklagen geht, beziehungsweise auch potenzielle Kindswohlgefährdung vorliegt. Das Jugendamt, Stichpunkt Jugendamt Pankow, was ja auch für seine Untätigkeit bekannt ist, dass man ähm, auch eingreift, statt äh, zu ignorieren und nicht mal zu hinterfragen, ähm, ja. sondern beziehungsweise wie kann man auch Jugendämter weiterbilden, dass sie äh, für das Kind zum Wohle des Kindes eintreten und nicht zum Wohle eines Elternteils. Danke. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Nina Stah. ich bin auch auf der Landesliste der Grünen mit dem Thema Familienpolitik jetzt für den Bundestagswahlkampf und ähm, habe mich entsprechend auch im Vorfeld ein bisschen mit dem Thema befasst ähm, und möchte deshalb Frau Schmelcher echt nochmal dringend widersprechen, also die wir wollen das Ehegattensplitting nicht abschaffen, wir wollen es abschmelzen und ich finde äh, auch was Sandra gesagt hat, ähm, es ist richtig, man sollte die eigenständige Existenzsicherung ähm, nicht, also das sollte man nicht alles gegeneinander ausspielen. Ich glaube trotzdem, das Ehegattensplitting abzuschmelzen, ist richtig, denn äh, Katrin Göring-Eckardt hat es auch schon gesagt, wir wollen in die Kindergrundsicherung einsteigen. Und ich finde das ganz wichtig, dass alle Kinder, alle Kinder die gleiche Förderung bekommen, egal ob die Eltern verheiratet sind oder nicht. Warum soll eigentlich eine Familie, wo die Eltern verheiratet sind, einen Vorteil haben gegenüber einer Familie, wo die Eltern nicht verheiratet sind? Das erschließt sich mir nicht. Und ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass, dass wir in die Kindergrundsicherung und in die Kinderförderung einsteigen und eben nicht die Ehe weiter fördern. Und das, das Zweite, was ich echt noch mal sagen möchte, ich möchte noch mal eine Lanze für die Väter brechen. Mich, mich stört es immer, wenn diskutiert wird, so eine Frage, wie viel Mutter braucht das Kind? Warum fragen wir nicht? Und das machen wir Grünen teilweise auch. Ja, es ist ein Frauenthema, aus der Geschichte heraus, aus der, aus der Sorge um die eigenständige Existenzsicherung heraus, ist es richtig, dass wir das im, im Rahmen von Frauenpolitik auch mitdiskutieren. Aber mich stört es immer, wenn dann gefragt wird, wie viel Mutter braucht das Kind und so. Warum sind wir nicht endlich mal so weit zu sagen, wie viel Eltern braucht das Kind? Das, das wäre mir persönlich sehr wichtig, dass nicht immer nur die Mütter hier äh, diskutiert werden. Genau, und dann gibt es noch die sozialen Mütter. Familie ist da, wo Kinder sind. Wir haben ja da einen weiteren Familienbegriff auch. Ach, Entschuldigung, Sabine Bangert, ich bin die Arbeitsmarkt- und Kulturpolitische Sprecherin der Bündnisgrünen Abgeordnetenhausfraktion. Äh, ja, also ich fand äh, die Diskussion großteils äh, sehr bildungsbürgerlich orientiert. Es ist einfach. Äh, es war teilweise auch ziemlich realitätsfern, weil wir haben einfach die Schwierigkeit, äh, dass bei vielen das Einkommen entscheidend sind, äh, wie viele Kinder sie sich leisten und wie viel nicht, auch für die Familienplanung, weil bei uns ist leider immer noch so in Deutschland, äh, dass Kinder zu bekommen äh, nicht mehr ganz so krass wie früher, Das sind ganze Generationen sind da praktisch dann ausgefallen, weil sie gesagt haben, also meine Generation zum Beispiel, wenn Sie den Wissenschaftsbereich angucken, da war das für Frauen ein Karriereknick. Wenn sie ein Kind bekommen haben, äh, weil wenn sie da danach nach der Kinderpause versucht haben, sich zu habilitieren, waren die Jungs schon alle an ihnen vorbeigezogen und äh, etliche in meinem Bekanntenkreis sind deshalb heute Privatdozentinnen, die sind dann habilitiert, aber die haben es nie irgendwie so zu einem Lehrstuhl geschafft. Also... Äh, Frau Wuhls kennt auch diese Generation, also die sind massenhaft rausgeflogen, weil es einfach nicht ging. Und die Frauen haben sich sehr wohl überlegt, wann sie ein Kind bekommen und wann nicht. Also so selbst gewählt und dass es mal passiert, äh, Frau Schmelzer, ist es heute nicht mehr. Ich glaube, dass äh, Frauen sehr wohl überlegen, ob sie sich a finanziell leisten können und b, ob es auch in die Lebensplanung passt. So, und äh, Wir haben einfach das Problem in Deutschland, dass wir in einem der konservativsten Länder Europas leben. Also, so hinterwäldlerisch, sage ich jetzt mal, wie Deutschland ist, auch was Familienpolitik anbelangt, ist, äh, in Europa, sind in Europa nicht mehr viele Länder. Wir hängen da hinterher. Wir hängen in der Sozialgesetzgebung hinterher, in der Steuergesetzgebung. Also, wir gehen immer noch, äh, das heißt, wir nicht, sage ich aber so, ich rede mal von Deutschland, dass wir immer noch von dem Alleinernährermodell, das hat sich total verfestigt, gehen wir noch aus. Und äh, das ist einfach ein großes Problem. Und äh, deshalb haben wir auch äh, weniger Frauen in Führungspositionen. Äh, wir haben weniger Frauen, obwohl die Frauen jetzt total nachziehen. Also äh, es ist auch so, dass äh, wir noch nie so gut qualifizierte junge Frauen hatten wie heute. Und äh, ich denke, die werden ihren Weg machen. Und es wird sich dann auch bemerkbar machen, weil eine moderne Gesellschaft kann auf die gut ausgebildeten Frauen auch nicht verzichten. Also das ist auch eine eine Sache der Fachkräftesicherung und auch, dass Frauen einfach jetzt ein anderes Rollenverständnis haben. Und noch ein Punkt zu Ihnen, Frau Schmelzer. Sie haben ja die Lehrerinnen genannt. Sie haben vergessen zu erwähnen, dass die Lehrerinnen in der Regel verbeamtet sind und dass es dann sehr wohl wieder der Rückschluss ist, dass die einfach die Sicherheit haben, dass sie auch mal ein paar Jahre aussteigen können und wieder auf die gleiche Stelle zurückkehren können. Also das war ein ganz schlechtes Beispiel mit den Lehrerinnen, weil die sind da wirklich privilegiert und in anderen Bereichen haben Sie das nicht, dass die Frau wirklich auf die gleiche Stelle die Rückkehroption hat. Also war ein nicht so gelungenes Beispiel. Ja, guten Abend. Mein Name ist Miriam Hoheisel vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Zum Sorgerecht könnte ich auch ganz viel sagen zur Neuerung des Sorgerechts. Das äh, lasse ich jetzt mal aus. Ähm, ähm, wo ich anschließen möchte, ist nochmal das Thema Wahlfreiheit. Da ist ja schon viel gesagt wurden. worden. Äh, worden. Und äh, ich würde gerne nochmal ganz klar sagen, dass ähm, die Kehrseite von Wahlfreiheit, wo ja auch ein bisschen dahinter steckt, bei äh, verschiedenen ähm, Familienmodellen ähm, recht machen zu wollen, dass die Kehrseite Widersprüche sind. Widersprüche und Inkonsistenzen. Das hat Frau Wohlzeit deutlich herausgestellt. Widersprüche im Lebensverlauf ähm, die, zwischen äh, der Ehe, da äh, werden, äh, das sind besonders Frauen, angefeuert durch die Kombination zwischen Ehegartensplitting, Mitversicherung, Minijobs. Ähm, im Prinzip in die Rolle gedrängt, beruflich zurückzustecken zugunsten der Familie. Ändert sich der Lebensentwurf? Äh, gibt es Brüche? Geht die ihr auseinander? Fällt das den Frauen auf die Füße? Dann schlägt das Unterhaltsrecht zu, das Eigenverantwortung gefragt. Das ist ein Widerspruch. Das ist wirklich heutzutage ein riskantes Modell, zugunsten der Familie auszusteigen. Und ich denke, da braucht die Politik wirklich ein klares Leitbild und nicht das bestreben es möglichst vielen recht machen zu wollen. Und das Leitbild sollte meiner Meinung nach klar gleichstellungsorientiert sein, also Mütter und Väter reinziehen das Elterngeld ausbauen, aus gleichstellungsorientiertes Instrument. Es sollte armutsverhindert sein, es sollte alle Familienformen erreichen. Und ähm, die Zahlen, die Sie am Schluss dargestellt haben, Frau ähm, Schmelcher, ähm, waren ja sehr richtig. Das Armutsrisiko von Alleinwandtsziehenden ist das höchste Armutsrisiko aller Familienformen. Das ist unserer Meinung nach ein gesellschaftlicher Skandal. Denn äh, ich habe nicht die Schlussfolgerung ähm, dass die Vereinbarkeit, Vereinbarkeit offensichtlich gut funktioniert, sondern das hohe Armutsrisiko von Alleinerziehenden drückt eine gesellschaftliche Benachteiligung auf, aus. Am Arbeitsmarkt, in Niedriglöhnen, in Minijobs, im Steuerrecht. Alleinerziehende werden in der Steuerklasse 2 abgeschweißt, im Gegensatz zum Ehegattensplitting. Ähm, in der Familienpolitik. Familienpolitik muss alle Familienformen erreichen. Deshalb mein Plädoyer, entscheiden Sie sich für ein Leitbild. <lacht> Also noch Sie dran und dann eine kurze Antwortrunde um erstmal, weil es häufig so viel an. Vor allem ist der Frau Schmelche, die muss ich jetzt einfach mal dran nehmen. <lacht> Danke schön. Also kann danach vielleicht noch, schaffen, noch eine Schwarz und eine Zeitung. Christina Schildmann, Friedrich-Ebert-Stiftung, dafür Familienpolitik und Gleichstellung zuständig. Wir diskutieren im Moment auch ständig an genau dieser Schnittstelle, die heute Abend diskutiert wird. Also einerseits die Frage, viele junge Feministinnen kommen zu uns und sagen, wir wollen eine Aufwertung, also klassische feministische Forderung, eine Aufwertung der Sorgearbeit, auch finanziell. Wir wollen uns vom Kapitalismus sozusagen nicht verschlucken lassen. Ähm, gleichzeitig haben wir auch noch das Leitbild der ökonomischen Unabhängigkeit der Frau im Kopf und den von Hannelore Bulls erwähnten Gleichstellungsbericht, der Tonnen schwer auf unseren Schreibtischen liegt. Ähm, wie bekommt man da eigentlich diese Quadratur des Kreises hin? Und wir versuchen, das gerade diesen Zielkonflikt zu lösen mit verschiedenen Projekten, die sich mit Zeitpolitik beschäftigen, ähm, auch in Zusammenarbeit mit dem Zukunftsforum Familie, was auch da ist mit Gewerkschaften etc. arbeiten gerade an einem Familienarbeitszeitmodell, was eigentlich darauf abzielt, die Erwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen neu zu verteilen oder Anreize dafür zu schaffen. Und ähm, wie ich das gerade verstanden habe, diese äh, Punkt 4 Forderung bei den, bei den Basisgrünen gibt mir Hoffnung auf äh, interessante rot-grüne Bündnisse in dieser Hinsicht Zeitpolitik. Ähm, das wollte ich nur verkünden, dass wir daran arbeiten und man darf mich gerne danach fragen. Später. Danke. Ja. Ich gebe, Frau das, ähm, ich gebe Frau Schmelcher das Wort, aber ich würde eine Sache gerne aufgreifen. Was Sie zuletzt jetzt gesagt haben, gibt mir die Hoffnung, dass wir ganz am Schluss tatsächlich noch eine Runde drehen können über die Frage Bündnisse. Denn tatsächlich habe ich den Eindruck, dass dieses Thema, das ja jetzt nicht zufällig auch bei unseren Mitgl Mitgliedern entscheidet, plötzlich, obwohl es vorher gar nicht so prominent diskutiert wurde, so hoch gev gevotet wurde von unseren eigenen Basismitgliedern, das wird überall diskutiert und das brennt einfach. Das merkt man, da, da, da müssen, müssen wir ran, um unseren alten <lacht> Wahlkampfspruch jetzt hier noch mal zu bemühen. Und insofern würde ich tatsächlich gerne in der Schlussrunde ein bisschen überlegen, wo es eigentlich womöglich auch ganz breite und unerwartete Bündnisse in diese Richtung geben kann. Aber jetzt erstmal noch Diskussionsrunde, Frau Schmelcher, Sie haben das Wort. Ja, also Ich werde hier gerade ganz besonders darin bestärkt, dass ich ein äh, Tabuthema anspreche, nämlich für Mütter zu reden. Ja. Ähm, und ich ähm, wollte dazu nur kurz erzählen, ich war, ähm, vor kurzem gab es ein feministisches Symposium vom neuen Berliner Kunstverein, ähm, ganz groß angelegt. Das ging auch vor allem Frauen Kunst, aber da gab es eine Veranstaltung zum Thema Feminismus und Mutterschaft. Und die war sehr interessant. Ähm, denn da war Angela McRobbie, also diese dienstälteste britische Feministin, die dieses Buch Top äh, Girl, äh, wie heißt es nach, ähm, Top Girl Feminismus geschrieben hat. Und die meldete sich, ähm, weil die Debatte immer, es ging eigentlich immer nur um Ganztagsbetreuung. Und die dümpelte so und dann meldete sie sich zu Wort und sagte nur einen Satz, nämlich, dass die feministisch-marxistische Theorie sie damals dazu gezwungen hat, eine kalte Mutter zu sein. Und die Reaktion, ja, die Älteren stöhnen, ich glaube ja, man braucht dazu gar nicht Feminismus und Marxismus, sondern Kapitalismus oder so langt auch, aber ähm, ich glaube, dass die gesellschaftliche Tendenz immer die ist, Mütter dazu zu zwingen, kalte Mütter zu sein. Aber was ich so interessant fand, war die Reaktion im Publikum, nämlich keine Pause, Stille, keine Reaktion. Und die nächste Reaktion war die, was ja auch hier gesagt wurde, die Bitte um Umbenennung der Veranstaltung, nämlich nicht Feminismus und Mutterschaft, sondern bitte Feminismus und Elternschaft. Wie gesagt, ich halte das ja, ich glaube, es ist ein Tabu. Aber jetzt ähm, zum Thema Kinder wollte ich noch mal sagen. Da ähm, hat dieser Soziologieprofessor hier aus Berlin, Hans Bertram, gesagt, er fände das ja eigentlich gar nicht schlimm, dass es so wenige Kinder gibt, denn es käme ja eigentlich nur darauf an, die Humankapitalquote konstant zu halten. Das heißt, wenn wir es schaffen, innerhalb der wenigen Kinder... Das Humankapital, so drückte er, ich krieg bei sowas Gänsehaut, aber so sagte der eben immer wieder, dann wäre das doch eigentlich ganz wurscht, ob wir eigentlich weniger Kinder bekommen. Und ähm, da fällt mir eben einfach auf, dass es in der Debatte so auseinandergeht, dass die konservativen Parteien eher die sind, die so einen antikapitalistischen Kurs fahren, die sagen, wir müssen das ganze Ding irgendwie schützen, wir müssen die, ähm, diejenigen, die sich um die Kinder kümmern, irgendwie fördern, sponsern, sonst was. Während die linken Parteien, die ja ansonsten lautstark den sogenannten Neoliberalismus bekämpfen, immer dann... Ähm, wenn es um Mütter geht, selber total Neoliberale eigentlich werden. Was damit zu tun hat, dass natürlich wiederum die konservativen Parteien nie was für die Befreiung der Frau getan haben, was wiederum die linken Parteien getan haben. Und ich glaube, in der Mitte von dieser Debatte äh, bewegen wir uns. Und, ähm, ich, ich habe meine Lesebrille nicht dabei, aber, <lacht> ja, also das, das, glaube ich, ist diese Radwanderung. Über die wir nachdenken müssen, und deswegen glaube ich, sollten wir trotzdem über Mütter reden und nicht über Elternschaft, sondern auch darum, wie es den Müttern geht. Denn, ach, Entschuldigung, die Zahlen noch, weil sie nicht genannt wurden. Vor zehn Jahren hatten wir 1.900.000 alleinerziehende Mütter zu 350.000 ungefähr alleinerziehenden Vätern. Wir haben heute 2.300.000 alleinerziehende Mütter zu 370.000 alleinerziehenden Vätern, und das ist schon was, was was uns nachdenklich machen soll, sollte, und da fällt mir kurz noch ein Punkt zur Düsseldorfer Tabelle ein, ähm, im Fall der Trennung wurde davon ausgegangen, dass die Frauen im Prinzip gleichgestellt sind und dass es ihnen deshalb möglich ist, nach drei Jahren wieder Vollzeit zu arbeiten. Und die komplette Erziehungsleistung bleibt deswegen an der Frau hängen, weil ein Urteil des Bundesgerichtshofs gesagt hat, der Vater zahlt, die Frau hat ja die Möglichkeit, das kind, die Kinder in staatliche Betreuung zu geben, und damit ist gut. Das heißt, der Vater kommt nur als Zahlen davor, dass die Frau, die arbeiten geht, auch noch Kinder zu Hause wohnen hat, wird überhaupt nicht dabei berücksichtigt. Und das halte ich für einen Skandal, denn ich kenne jetzt in meinem Bekanntenkreis wirklich auch Mütter, die, sich, die fertig sind mit dieser Situation. Ja, den letzten Satz möchte ich bestätigen. Ich glaube, es wird überhaupt nie nicht berücksichtigt, dass Frauen Kinder zu Hause haben, um die sie sich kümmern. So, Ich möchte noch, einen, einen Punkt, noch auf einen Punkt hinweisen, noch mal eingehen noch mal aus, dem, aus dem Wahlprogramm. Da wird nämlich gesagt, dass es notwendig ist, eine neue Wohlstandsmessung zu, zu entwickeln. Das möchte ich noch mal ausdrücklich unterstützen, weil wir heute eben eine Erfassungsart haben, für, unser, also für unsere Wohlstandsmessung, die ja immer nur an monetären Größen sich ausmacht und wo eben die ganze unbezahlte Arbeit, die die Frauen leisten, und das ist ungefähr anderthalb Mal so viel in Arbeitsstunden, wie an bezahlten Arbeitsstunden geleistet wird, das nirgendwo vorkommt. Und ähm, Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass diese äh, ganze unbezahlte Arbeit, die Frauen zu Hause leisten, dazu führt, indem es Rückwirkungen gibt auf den Arbeitsmarkt der Frauen, dass auch die bezahlte Arbeit der Frauen so schlecht bezahlt ist. Also nur mal als Beispiel die Pflege. Warum soll oder will eine Familie viel Geld ausgeben für eine Pflegeleistung, wenn die Frauen das sonst umsonst zu Hause machen? Das ist einfach eine Konkurrenzsituation, die da erstellt wird und wir haben eben dadurch, dass wir eben diese ganzen Gesetze haben, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, die dazu führen, dass wir eben auch ein großes Potenzial an nicht erwerbstätigen Frauen zu Hause haben, die auch diese Arbeiten dann halt machen, unterstützen wir letztendlich nicht nur äh, den, die Ausgrenzung, sondern eben wir unterstützen damit auch noch äh, das, äh, das Schlechtbezahlungspotenzial. So, und wenn es gelänge, äh, für also für das, was Frauen an Wohlstand für die Gesellschaft erbringen, durch das, was sie, was sie leisten, was sie, was sie für die Familie leisten, was sie durch ihre, durch ihre soziale Arbeit leisten, ob bezahlt oder unbezahlt oder unterbezahlt, wenn es gelänge, dafür bessere Kategorien zu finden, dann hätten wir zumindest einen Ansatzpunkt dafür, um mal zu sagen, was ist denn tatsächlich das Wert? Also was müsste, also eine, eine Pflegerin, eine Altenpflegerin, die 8,50 Euro Mindestlohn heute bekommt, das ist hoffnungslos zu wenig, nach wie vor. Also da kann man sagen, das ist eine gute gesetzliche Regelung, da haben wir schon mal angefangen, aber das, was die da tatsächlich erbringt, das wird damit überhaupt nicht vergütet. So, und ähm, wenn es gelänge zu sagen, was äh, äh, also was bringen diese Frauen für die Gesellschaft, dann hätten wir auch Möglichkeiten, das politisch zu diskutieren. Insofern finde ich diesen Punkt in dem Wahlprogramm wunderbar und es wäre wirklich schön, wenn das in der kommenden Legislaturperiode begonnen würde, diese Debatte zu führen. Also Ich sage das jetzt ausdrücklich so, weil ich habe zu diesem Thema also Einbeziehung von nicht erfassten Leistungen, das war damals mal die Mülldebatte, in den 90er, in den 80er Jahren mal eine Diplomarbeit geschrieben. Also wie erfasst man das im BIP und äh, äh, wie, wie kriegt man bisher äh, nicht erfasste Güter, irgendwie einbezogen in die Wirtschaft oder in das was also in die Beurteilung. Das ist ein ganz schwieriges Thema, deswegen glaube ich, dass wir das nicht in einer legislaturperiode hinbekommen können, aber es wäre unheimlich gut, wenn das angefangen würde, so dass wir überhaupt eine Debatte zu dem Thema mal haben. Das würde ich mir wünschen von Ihnen. Ich danke Ihnen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie angesprochen hatten, den ich tatsächlich auf meinem Zettel hatte und bisher noch nicht erwähnt hatte. Zunächst mal muss man dazu sagen, tatsächlich hat es auch dieses Vorhaben, dass wir nämlich wollen, dass die die Wohlfahrt einer Gesellschaft nicht mehr immer nur am Bruttoinlandsprodukt gemessen wird, sondern da andere Indikatoren mit einfließen. Hat es geschafft bei unseren Schlüsselprojekten? Da war ich wiederum sehr überrascht. <lacht> Hat es aber tatsächlich geschafft unter die Top 3 bei soziale Gerechtigkeit? Also ist etwas, was wir nach vorne stellen wir wollen. Wie Sie richtig sagen, ist es im Grunde eine Möglichkeit, eine Debatte, die überfällig ist, erstmal zu führen. Das ist noch kein hartes Instrument, muss man ehrlich sagen, mit dem man umsteuern kann, aber es ist eine Debatte zu führen. Und was ich vorhin weggelassen hatte, war genau diese Frage, auch über das zu sprechen, was eigentlich wertvolle Arbeit ist, Aufwertung, Fürsorgearbeit. Das ist etwas, was im Moment nicht mehr so stark im Vordergrund steht als, äh, als Debatte, was auch mit der Wertschätzung natürlich von, von Müttern, von Pflegeleistung, Erziehungsleistung zu tun hat, was aber auch noch sehr viel, wenn man so will, kritischere äh, Aspekte umfasst. Nämlich im Moment ist es ja einfach so, dass, dass viele Frauen, um die Vereinbarkeit hinzukriegen, gerade die, die gut verdienen, diese Frage einfach lösen, indem sie diese Erziehungs- und Fürsorgearbeit ein Stück weit outsourcen. Zum Teil, jetzt böse gesagt, es gibt böse Reportagen darüber an, an ähm, Arbeitnehmerinnen aus osteuropäischen Ländern, die wiederum zu Hause womöglich auch eine Familie haben, die die auch betreuen. Und irgendwann sitzen dann in Moldawien Kinder, Kinder von denen man nicht mehr weiß, wer die dann eigentlich betreut, weil ihre Mütter sonst wo arbeiten ähm. So. Und das ist ein Problem, das wir noch relativ wenig im Blick haben, das aber mit dieser Tatsache zu tun hat, dass im Moment die Vereinbarkeitsproblematik eben oft dadurch gelöst wird, soweit gutes Einkommen vorhanden ist, sage ich jetzt mal bewusst, äh, es outzusourcen. So, ähm, wollte ich noch dazufügen und jetzt aber direkt an Sie weitergeben, dann würde ich Katrin erst noch mal. Gut, dann gebe ich gleich an Katrin weiter, gerne. Ja, da war jetzt ziemlich viel dabei. Ich will auch jetzt gar nicht wiederholen, wo ich, wo ich zustimme. Ich glaube in der Tat, es macht überhaupt keinen Sinn, gegeneinander auszuspielen. Auf der einen Seite Erwerbstätigkeit und auf der anderen Seite Familienzeit, weil das Ziel muss ja sein, beides miteinander zu verbinden. Ich finde sehr gut noch mal den den Schwerpunkt zu legen auf die Frage. Machen wir, warum machen wir eigentlich einen Unterschied zwischen den Fam verschiedenen Familienformen? will ich ausdrücklich so sagen, weil äh, die Alleinerziehenden mit ihren Kindern eben Familie sind und nicht irgendwas Halbes. Und äh, die Benachteiligung, die wir äh, nicht nur durch Rollenbilder und so weiter haben, sondern schlicht und ergreifend durch Gesetzlichkeiten, Sie haben das ja aufgezählt, äh, haben, die finde ich nicht akzeptabel, weil es eben nicht von den Kindern her denkt und weil es nicht von den Familien her denkt, sondern weil es eine Form von Familie privilegiert. Und dieses, dieses Thema, finde ich, müssen wir uns annehmen. Deswegen habe ich noch mal auf die Kindergrundsicherung verwiesen, wo wir einfach nur sagen, jedes Kind ist gleich viel wert. Und zwar egal, in welcher Familie es lebt und egal, wie viel Einkommen die Eltern haben. Das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Also heute ist es faktisch so, jemand, der von Transferleistungen lebt, dessen Kind bekommt eine Transferleistung, die wird übrigens gestrichen, sobald die Eltern etwas mehr Einkommen haben. Jemand, der ein mittleres Einkommen hat, kriegt Kindergeld und jemand, der ein hohes Einkommen hat, kriegt einen höheren Kinderfreibetrag. Das passt nicht zusammen, weil aus welchem Grund kriegt das eine Kind mehr als das andere? Und insofern ist es, glaube ich, ein guter Weg, um deutlich zu machen, jedes Kind muss gleich viel wert sein und das ist auch der richtige Ansatzpunkt der Förderung. Das Zweite, ich will nochmal auf, diese, auf, auf diese Vorhaltung, dass wir so neoliberal wären in unserem Bild. Also ich würde erstens sagen, Sie haben auf den Wachstums- und Wohlstandsindex hingewiesen. Das ist für uns ein ziemlich wichtiger Punkt. Wir haben eine Enquete-Kommission durchgesetzt in dieser Legislaturperiode im Bundestag, die sich damit beschäftigt hat. Das Durchsetzen war nicht ganz einfach, das haben wir dann geschafft. Aber auch die Diskussion war nicht ganz einfach. Irgendwie, es gab zig Minderheitenvoten darüber, wie man was bewerten soll. Und äh, das ist sozusagen die Langfristaufgabe. Die müssen wir sofort angehen, weil unsere Basis jetzt gesagt hat, das ist eins von den Schlüsselprojekten. Finde ich sehr gut. Das andere ist aber, äh, wenn, man, wenn man mal anfängt äh, zu bewerten, wie ist das, was muss eigentlich ein Entgeltgleichheitsgesetz regeln? Also dass, dass in Deutschland äh, es so ist, dass jemand, der bei der Müllentsorgung arbeitet, deutlich mehr Geld verdient pro Stunde und insgesamt und überhaupt, als jemand, der in der Altenpflege arbeitet, kann nicht nur damit zu tun haben, dass es irgendwie körperlich schwere Arbeit ist. Das ist nämlich beides. Und das muss damit zu tun haben, dass das eine deutlich mehr Frauen machen und das andere fast nur Männer. Und das ist einer der zentralen Gründe, warum ich sage, wenn wir, wenn wir eine andere Bewertung von Arbeit haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir aus solchen Ungleichbehandlungen ganz grundsätzlich herauskommen und das kann ein Entgeltgleichheitsgesetz lösen. Und dann bin ich noch mal bei der Frage der Zeit. Ich finde, man muss auch mal irgendwie sich die Frage stellen, ob Zeit eigentlich gleich Zeit ist. Wir reden ja immer gerne von Qualitätszeit und wir reden auch gerne davon, was eigentlich Zufriedenheit ausmacht und was nicht, wenn es so ist. Und dann bin ich auch bereit, nochmal sozusagen erstmal noch über die Müt Mütter zu reden. Ja, wenn es so ist, dass äh, auf der einen Seite äh, Frauen erwerbstätig sein sollen und vollerwerbstätig sein sollen oder wollen und auf der anderen Seite aber komplett die Sorgearbeit, die Reproduktionsarbeit und alles, das auch noch auf ihnen liegt, dann bleibt bei der Erwerbstätigkeit noch weniger Qualitätszeit für das, was man selber machen will. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Also ob es dann um die Zeit mit den Kindern geht oder ob es um die Zeit für das ehrenamtliche Engagement geht oder für was auch immer. Das, diese, diese Frage von Zeitpolitik ist ein fürchterliches Wort, aber es ist jedenfalls eins, was man ins Spiel bringen muss, wenn man darüber redet. Und ich glaube, es ist eine ganz entscheidende Frage, ob wir sozusagen alles nur darauf ausrichten, dass das mit der Erwerbstätigkeit funktioniert oder ob wir den anderen Teil des Lebens tatsächlich auch noch im Blick haben. Und dann würde ich gerne noch auf einen Punkt eingehen, äh, den, den Sie finde ich zu Recht äh, eingebracht haben. Das ist nämlich die Frage, wie ist es eigentlich mit denen, die ein relativ geringes Einkommen haben? Sie haben immer von den jungen Müttern geredet, von den Studierenden. Ich würde sagen, das betrifft überhaupt nicht nur die Jungen. Die Benachteiligung liegt eigentlich bei allen, die ein geringes Einkommen haben. Die werden nämlich nicht darüber nachdenken, ob sie das vielleicht in der Familie gut verteilen können, die werden auch nicht darüber nachdenken, ob es schön ist, zu Hause bleiben, zu bleiben oder nicht, sondern die sind schlicht und ergreifend gezwungen, erwerbstätig zu sein. Und für die Wahlfreiheit herzustellen, heißt erstmal dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur so funktioniert, dass dieses Gezwungensein nicht dazu führt, dass die Kinder an ganz vielen Stellen am Ende die Benachteiligten sind, weil äh, sie keine Förderung bekommen, weil man nicht dafür sorgt, dass sie wirklich gute Schulen haben, Ganztagsschulen haben und so weiter und so fort. Und letztens, ich finde sehr wichtig, nochmal den Hinweis auf andere europäische Länder. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, in Nordeuropa ist diese Frage der Zeit schon in einer ganz anderen Dimension angekommen, weil, weil selbstverständlich ist, dass nach 17 Uhr nicht mehr Arbeitszeit ist, sondern da ist Zeit für was anderes und für, für was auch immer. Und ich glaube, dass wir auf einem Niveau diskutieren, äh, mitunter, wenn wir, wenn wir über diese Fragen reden, äh, die äh, scheinbar jedenfalls damit zu tun hat, dass wir eine andere Tradition haben. Aber ich glaube, äh, wir finden uns häufig auch damit ab, dass wir in einer Situation leben, die wir ändern könnten. Übrigens unter den Bedingungen des Kapitalismus, ja, weil die Schweden sind auch äh, jetzt nicht äh, Sozialisten. Also jedenfalls habe ich nicht den Eindruck und auch unter den Bedingungen eines funktionierenden Sozialsystems und so weiter und so weiter. Also ich finde, jetzt nicht nach dem Motto, das ist alles gut, was, was in anderen Ländern passiert, aber bei dieser Frage und übrigens dann auch bei der Geburtenrate, wenn wir mal nach Frankreich einen kleinen Augenblick gucken, ja, gibt es Vorbilder, wo wir uns einfach sagen können, da könnten wir uns schon das Beste raussuchen und müssen nicht eine neue ideologische Diskussion führen, die am Ende auf dem Rücken der Frauen wieder ausgetragen wird. Ähm, Frau Schmelcher wollte noch kurz was ergänzen, dann würde ich gerne zusammenfassen und meine Schlussfrage stellen, denn leider geht die Zeit so jetzt schon zu Ende und wir müssen dann die weiteren vertieften Debatten oder dürfen die rausverlegen in den Garten zu nehmen, bei einem Imbiss und einem Glas zu trinken. <lacht> aber ja. Frau Schmelcher dann kommt. Genau, ich wollte noch mal auf ihre Frage vorhin, die hatte ich vergessen, antworten. Sie haben gesagt, es geht hier so bildungsbürgerlich zu und jetzt bin ich natürlich durch und durch bildungsbürgerin, aber ich würde gerne auch noch eine Lanze für die anderen brechen und würde eben äh, die Grünen auch fragen, wie halten Sie es denn mit der Entgeltgleichheit beim Elterngeld für Mütter, weil ich äh, immer noch nicht drüber hinwegkomme, dass dieses Geldgeschenk von 5 Milliarden Euro ausschließlich an Frauen geht, die sowieso schon privilegiert sind, weil sie in akademische Bildung haben und in Vollzeit arbeiten. Und es ja im Moment immer noch so ist, die Grünen haben zwar glücklicherweise das Teilzeitgesetz eingeführt, aber wer nicht vor der Geburt seiner Kinder in Vollzeit arbeitet, kann total vergessen, eine Teilzeitstelle zu bekommen. Und ähm, ich finde, dass diese Frauen wahnsinnig privilegiert werden und dass die anderen dabei, alle anderen, eben hartz empfängerinnen Arbeitslose, Studierende und Verkäuferinnen zum Beispiel, schlechter dabei wegkommen und ähm, wollte dazu noch sagen, dass das äh, Erziehungsgeld nur 2,9 äh, Milliarden gekostet hat, aber eben viel gleichmäßiger äh, verteilt war. Dazu, sag, dazu nur eine Bemerkung erstmal von mir. Katrin, möchtest du direkt noch mal darauf eingehen? Okay, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, <lacht> dann war dieses Elterngeld, als es eingeführt wurde, zumindest auch, wenn man so sagen will, ein bevölkerungspolitisches Instrument. Es sollten die richtigen Mütter Kinder bekommen. Und insofern, äh, das war mit ein Grund, ja, es muss man so sagen, es war ein Grund, es sollten auch die gut ausgebildeten Akademiker Eltern, die ihre Kinder dann auch entsprechend fördern, sollten Kinder bekommen. Und deswegen, das war mit ein Grund, das Elterngeld einzuführen. insofern erstaunt es jetzt wenig, dass es auch eine gewisse Umverteilung von unten nach oben mit sich bringen mit sich gebracht hat. Wenn man den Sockelbetrag damals nicht eingeführt hätte, dann wären sogar die, die, die es am dringendsten brauchen, völlig leer ausgegangen. Also, ja, es, ist eine Umverteilungs-, es war ein Umverteilungsding von unten nach oben, das muss man einfach so sagen. Ich würde, ähm, ich würde am, am Ende gerne einen Punkt noch mal machen. Und zwar würde ich sagen, ich halte als Fazit fest, dass man nicht die eigenständige Existenzsicherung als Leitbild nicht gegen ähm, Zeitpolitik ausspielen muss. Da hat Sandra völlig recht. Das aber, wenn man das vereinbaren will und ernsthaft in die Frage, wie, ver wie verteilen wir Arbeit anders und wie schaffen wir mehr Zeit für Familie, für Pflege, für politisches Engagement, für alle Menschen, für das, was das Leben außer Erwerbsarbeit auch noch ausmacht, wenn das eben kein Elitenprojekt bleiben soll. Was, so ist es nämlich überhaupt nicht gedacht, dann ist das eine große Herausforderung, denn dann geht es, das hatte ich vorhin kurz mal angedeutet, auch darum, ähm letztlich Einkommen umzuverteilen. Das heißt es nicht, dass ich die nächste große Umverteilungsorgie machen möchte, das sind wir jetzt inzwischen schon berüchtigt, wir Grünen in diesem Wahlkampf, aber es bedeutet schon ganz nüchtern, dass wir die Bedingungen dafür schaffen müssen, dass auch Leute, die ein niedriges, ein also dass erstens Leute aus prekären Jobs rauskommen. Wenn ich von Teilzeit spreche, meine ich die große Teilzeit sozusagen, also eine, eine Teilzeit, die einem auch eine Existenz sichert. Kein Minijob ist damit gemeint, das ist das Erste, was man sagen muss. Das Zweite ist, wenn das nicht nur ein Projekt sein soll für Leute, die es sich leisten können, sondern auch für niedrigere Einkommen, dann müssen wir natürlich gerade die unteren Arbeitseinkommen erstmal aufwerten. Entlasten von Sozialversicherung. Dafür gibt es auch Ideen, die wir schon lange haben. Dann gibt es auch also noch eine ganze Reihe von Dingen, die passieren müssen und das wäre schon die ehrgeizige Idee, die wir hier hegen. Wenn, das, wenn man natürlich auch sagt, Leute, die wenig verdienen, deren Kinder haben es trotzdem verdient, dass ihre Eltern auch Zeit mit ihnen verbringen können, dann, muss, dann ist das tatsächlich auch eine Frage, wie man vor allem die unteren Einkommen aufstockt, während ich glaube, bei den oberen Einkommen ist es eher eine Frage der Unternehmenskultur und des politischen Willens, blöd gesagt. Denn da heißt es dann eher ein Führungsausbau, Aufgaben geht sowas nicht, das kann man nicht so gut teilen und und und. Vielleicht würden Sie da jetzt, können Sie da gerne noch was dazu sagen, Frau von der Wey. Aber mein Eindruck ist, da, also das sind unterschiedliche Aufgaben, die man angehen muss, aber das Projekt ist insofern schon ein sehr ehrgeiziges und verdient noch eine sehr vertiefte Diskussion über die Frage, wie wir, wie wir da eigentlich hinkommen. Und ähm, was ich jetzt aber zum Schluss zumindest mal in diese Runde hier auch noch mal fragen wollte, ist, wären Sie bei einem solchen Projekt, das ich ja jetzt mal nur sehr grob beschreibe und wo mir klar ist, dass das noch eine Vision ist, über deren Umsetzung wir viel arbeiten müssen. Aber wo sehen Sie Bündnismöglichkeiten? Wären Sie, wären Sie selbst dabei? Äh, jein. also Ich muss, ähm, ich habe mich eben so ein bisschen zurückgehalten, weil ich bin keine Familienpolitik-Expertin, sondern würde mich als Feministin bezeichnen, immer noch. Und äh, finde, wenn es um Umverteilen geht, hätte ich gerne diese Grenze klarer. Weil ähm, ich glaube die, größte, die Grenze vom Umverteilen, weil ich glaube die größte Schere zwischen Arm und Reich läuft zwischen Männern und Frauen in Deutschland. Ich glaube, Männer, ich habe mal beim Statistischen Bundesamt geguckt, Männer haben durchschnittlich 40 Prozent mehr Vermögen als Frauen. Das ist irre. Und ähm, ich finde, das äh, wäre schön, wenn das sozusagen ein Leitbild von Politik würde, da wirklich auch zugunsten der Frauen äh, zu entscheiden, ob sie nun Kinder haben wollen, ob sie ein Teil ihres Lebens aktive Mütter sind, weil man muss sich auch klar machen, das ist letztendlich auch eine Teillebenssache, dass man kleine Kinder hat. Das erlebe ich hier immer wieder. Irgendwann kommt kommen dann andere Themen wie Pflege. Also auch das äh, betrifft ja Frauen stärker als Männer. Und ähm, ich glaube, Bündnisse sind wunderbar und wünsche mir eigentlich auch, dass die Frauen einfach viel mehr einfordern, dass die Politik sich nach ihren, äh, ja, nach ihren Bedürfnissen richtet. Und eben nicht nur die eine Partei, die es vielleicht schon ein bisschen macht, oder viel mehr als andere, sondern alle. Und ich glaube, da müssen wir sie in die Pflicht nehmen. Das geht so nicht weiter. Vielen Dank. Ja, also wie, wie kann man dem sich nähern, Existenzsicherung und Zeit für die Familie nicht gegeneinander auszuspielen? Also ich glaube, dass wir einen Teil dieser Problematik lösen können müssen und können, indem äh, ein gewisser Anteil, also nicht alles, aber ein gewisser Anteil der heute unbezahlten Arbeit, in, die im Haushalt erbracht wird, professionalisiert wird. Also beispielsweise bei der Pflege kann ich mir gut vorstellen, dass man einen größeren Teil professionalisiert. Ähm, damit haben Frauen nicht nur eine Entlastung zu Hause, sondern auch, äh, weil das eben traditionell weibliche Beschäftigungsfelder sind, auch Arbeitsmöglichkeiten, äh, die dann sich auch wieder auswirken in äh, mehr Einkommen, mehr Bruttoinlandsprodukt, mehr Steuern, mehr Sozialabgaben. Ähm, ich glaube, dass wir einen äh, anderen Teil lösen müssen, indem äh, die äh, also in dem teile der der arbeit zu hause der betreuung von kindern und familie ausgeglichen wird also ich glaube dass wir dass wir einen höheren anteil von transferleistung ähnlich wie dem Elterngeld haben sollten. Also da wäre eine Frage zum Beispiel, warum muss eine, eine zu Hause Pflegende sich mit 500 Euro im Monat zufrieden geben? Das könnte man auch anders regeln. Man könnte sie man könnte sie ausbilden. Man könnte sie bei der Kommune beschäftigen. Das wäre das Ginge. Und ich glaube, dass wir auch nach wie vor Ausgleichsmöglichkeiten haben müssen für die Konsequenzen davon. Also das, was sich zum Beispiel heute in der Rente auswirkt. Und da stellt sich dann natürlich immer gleich die Frage, wie bezahlt man das? Also da fällt mir dann Herr Höhnes ein. Oder es, fällt mir, ja, oder es fällt mir ein, dass. Im Abend, Hamburger Abendblatt vor kurzem stand, seit, seit drei Jahren, also seit man weiß, dass es wohl irgendwann ansteht, dass diese Sachen mehr kontrolliert werden, gibt es jeden Tag einen Steuerbetrüger, der sich selbst anzeigt. Und das, was da inzwischen an, äh, aufgelaufen ist, also nur für Hamburg, nur für eine Stadt, für eine Stadt in Deutschland, sind... Äh, nicht versteuerte Zinsen in Höhe von 372 Millionen. Also nur die Zinsen, nicht das Vermögen, was dahinter steht. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man da doch noch einiges an Einnahmequellen erschließen würde. Also so was Schwarzgeld angeht, was also Beitrag von, von Leuten, die richtig gut verdienen, zu, unserer, zu unserem Steuerpotenzial, zu, zu dem Geld, was also die, die Politik dann zur Verfügung hat, zur Verteilung. Das ist so, glaube ich, das sind so drei wichtige Punkte. Und dann könnte man zum Beispiel damit eben Kinderbetreuung bezahlen, dann wäre es durchaus möglich, gesellschaftlich notwendige Arbeit besser zu vergüten und es wäre auch durchaus denkbar, dass Familienleistungen besser honoriert werden und sich dann nicht in Altersarmut für Frauen auswirken. Das wünsche ich mir. Ja, und ich würde gerne ein Bündnis mit Ihnen eingehen, weil ich das schön finde, dass das Ding hier Weiberwirtschaft heißt und weil ich glaube, wenn Sie das heute gründen würden, würde man es wahrscheinlich Fräulein, Missy oder Mädchenwirtschaft nennen, weil ich glaube, dass der 70er Jahre Feminismus wesentlich äh, bunter war, auch was das Mütterbild zum Beispiel anbetrifft und dass die heutige Frauenforschung, was sich Feminismus nennt, letztlich ähm, daran arbeitet, die Frau abzuschaffen, was man eben daran sieht, dass man in die Unschuldsform zurückgeht und, ähm, und das finde ich schade und finde das viel zu konform. Ich habe jetzt einen Moment gebraucht, um es zu kapieren. Aber jetzt, jetzt ist auch bei mir soweit. <lacht> Großartig. Also äh, ja, ich glaube, dass, äh, das Bündnis muss vor allen Dingen das Ziel haben, dass sich Frauen nicht vorschreiben lassen, wie ihr Leben zu sein hat. Und dass sie aufhören, äh, sich unter Druck setzen zu lassen, sich weiter anzupassen. Also ich glaube, das, das ist der Hauptpunkt, äh, dass wir. Äh, dieses, also was, was du ganz am Anfang gesagt hast, ne? die Frauen äh, sollen jetzt ganz tolle Karriere machen, sie sollen die totalen Supermütter sein und dabei bitte auch immer noch gut und entspannt aussehen und nicht rumzicken, also das gehört ja auch noch dazu. Und ähm, also ich glaube, sich daraus, äh, und es gibt ein ganz großes Vorbild dafür, und äh, diesen Namen nenne ich jetzt auch nicht, und, äh, aber sich da herauszubewegen und mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein zu sagen, wir brauchen echte Veränderungen, und wir brauchen die nicht, weil wir defizitär sind, sondern äh, weil es dazugehört, wenn sich eine Gesellschaft weiterentwickeln will. Das ist für meine Begriffe der ganz entscheidende Punkt. Und äh, ich habe ich hab vorhin äh, nicht geantwortet auf die Frage, wie das eigentlich mit dem Gesetz ist, was erst seit 1. April gilt. Äh, nicht, weil ich mich drücken wollte, sondern einfach, weil ich es vergessen habe. Ich glaube, die Frage, wie wir, das, wie wir eigentlich Elternschaft bewerten, wie wir soziale Elternschaft bewerten, ist eine, wo wir noch lange nicht am Ende sind. Also, und, und zwar nicht nur wegen der schwulesbischen Paare, die, denen wir ermöglichen wollen, definitiv auch das Adoptionsrecht zu haben, und zwar das vollständige und so weiter, weil ich, mich nervt es total, dass Schwule und Lesben immer noch erklären müssen, dass sie auch gute Mütter und gute Väter sind. Das finde ich persönlich unerträglich. Also, das ist so. Dieses Jahr, wir kümmern uns auch und wir geben unseren Kindern übrigens auch Klavierunterricht und, und dieses alles. Aber wir sind insgesamt bei der Frage der sozialen Elternschaft und der leiblichen Elternschaft noch, noch längst nicht da, wo die Lebensrealität von Kindern ist. Sie haben das ja zu Recht gesagt, was ist eigentlich gut für das Kind. Und ich glaube, dass wir ähm, bei, bei dieser Entwicklung, was äh, das Juristische angeht, insgesamt noch ziemlich weit hinterherhinken. Aber ich glaube auch, das ist nichts, wo man den Hebel einfach umlegt, sondern da ist noch richtig viel viel Arbeit dahinter, aber ich verstehe jedenfalls Ihre Sorge, ohne dass ich beurteilen kann, was panko und das Jugendamt macht. Das kann ich, kann ich gar nicht sagen. Und ich äh, will auch gerne noch was sagen zu dieser Frage Elterngeld. Also ich würde gar nicht so brutal sagen, da ging es um Humankapital, sondern es ging tatsächlich um die Frage, wie kommt es eigentlich, dass Akademikerinnen äh, so selten Kinder bekommen? Und woran liegt das? Und dann gab es zwei Analysen. Die eine Analyse war, die haben die haben einen drastischen Einkommenseinbruch. Und die andere Analyse war, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann nicht hergestellt werden. So. Und äh, dann darauf politisch zu reagieren und zu sagen, okay, wenn das die Gründe sind, dann muss man daran etwas ändern. Das finde ich richtig. Es gab noch einen dritten Grund übrigens bei den Akademikerinnen. Äh, der hieß nämlich, äh, sie haben nicht den richtigen Mann gefunden, äh, von dem sie auch den Eindruck hatten, dass der die... Äh, Familienarbeit mittragen will. Daran kann die Politik nichts ändern, also jedenfalls nicht äh, direkt, <lacht> sozusagen. Aber äh, ich, finde das, ich finde das zunächst mal ähm, nicht verwerflich. Aber richtig ist natürlich, äh, dass, dass wir tatsächlich äh, bei, den, bei den Frauen, gerade bei den unteren Einkommen, nicht dafür gesorgt haben, dass sie erstens ein gutes Einkommen und Auskommen haben, und dass sie zweitens auf eine ganze Menge äh, Dinge zurückgreifen können, die sie auch notwendig und dringend brauchen. Also dazu gehört dann äh, die Bildungschancen für die Kinder, dazu gehört das, was dieses äh, komische Paket, was Kinder jetzt irgendwie fördern soll, überhaupt nicht funktioniert, sondern es da tatsächlich Unterstützung braucht und so weiter. Und ich finde, diese Ungleichbehandlung zu thematisieren, gehört auf jeden Fall dazu. Jetzt hat Bettina von Orgien geredet. Ähm, das ist ja jetzt hier leid, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich für Orgien bin, das geht überhaupt nicht, weil wir das ja hier alles streamen, aber ähm, ich, äh, ich glaube in der Tat, dass, äh, dass wir die Frage, wofür wir in Zukunft äh, unser Geld, unsere Fantasie und unseren Ideenreichtum einsetzen, geprägt sein muss davon, dass wir sagen, Gleichstellung von Frauen und Männern und zwar in allen Lebensbereichen ist eine zentrale gesellschaftliche Frage, und wenn wir das machen, dann müssen wir, also da ist das berühmte Wort von der Querschnittsaufgabe, noch längst nicht, auch nicht von unserem Wahlprogramm, übrigens vielen Dank für das Lob, ja, aber auch noch längst nicht von unserem Wahlprogramm erfüllt, weil ich glaube, dass wir die Lebensrealität von Frauen und Männern und, und auch den dazugehörigen Kindern in unserem Land noch lange nicht so abbilden, dass wir sagen können, wir meinen das wirklich ernst mit der Gleichstellung und der Gleichberechtigung sondern wir doktern eigentlich daran herum, dass wir kleine Schritte gehen, die häufig viel Geld kosten und versuchen, dem ein Stückchen näher zu kommen. Aber was ich mir sehr wünsche für dieses Bündnis ist, dass wir das mit hohem Selbstbewusstsein machen und äh, dass die Frauen äh, nicht nur die Hälfte der Macht sondern, und nicht nur die Hälfte des Einflusses und alles das, sondern in der Selbstverständlichkeit, dass diese Gleichstellung hergestellt werden muss, auch politisch Forderungen stellen und zwar laut genug und egal, wie die Stimme selbst äh, äh, ja, verfasst ist. Wie weint jetzt? Die reicht nämlich jetzt nicht mehr weiter. Also ich glaube, darauf, darauf kommt es an. Wir haben das Recht darauf. Und wir haben politisch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich das wirklich ändert. Vielen Dank. Ich möchte das gerne als Schlusswort so stehen lassen. Ich danke allen, die hier mit uns diskutiert haben, insbesondere Ihnen vier, wir haben auch Blumen, na, nasse Blumen, aber das sind keine Sonnenblumen, weil vorhin schon eine, Sabine Bangert meinte, wir sind ja grün, aber deswegen muss man nicht immer nur Sonnenblumen schenken. <lacht> genau, geben die weiter, vielen Dank, vielen Dank fürs Mitdiskutieren, ich kündige jetzt schon mal dran, ich kündige jetzt schon mal an, wir werden an diesem Bündnis... Wir werden an diesem Bündnis dranbleiben. <lacht> Vielen Dank, Katrin. Vielen Dank allen, die hier mit waren. Bitte bleibt noch, bleiben Sie noch, diskutieren Sie weiter, schmieden Sie Bündnisse oder streiten Sie heftig mit uns, wie auch immer. Ähm, ich möchte noch mit dem Mikro in der Hand unserer, den allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die das hier aus unserer Landesgeschäftsstelle, die hier mitgeholfen haben. Und ich möchte... Auch danke für die Mitarbeiterin hier der, der Weiberwirtschaft. Das ist ein sehr schöner Ort. Ich glaube, wir sind nicht zum letzten Mal hier. Und, ähm und ich wollte zu nach, zuletzt noch unserer Webredaktion, das sind nämlich hier Sebastian und Bernd, die, die bei unseren Veranstaltungen wirklich mit einer Wahnsinnsgeduld die ganze Zeit ähm, streamen und die das ehrenamtlich tun. Ich wollte euch ankündigen, dass wir ein, diesmal ordentliche Geschenke für euch haben, nämlich Kinogutscheine, die ihr demnächst bekommt. <lacht> <lacht> Vielen Dank auch euch. So, bitte nicht weggehen. Bleiben, essen, trinken, reden. Vielen Dank.